Als kleiner Hinweis für euch zu Anfang dieser Episode, das ist eine ganz spezielle Episode, in der wir uns nur über Musik unterhalten. Dazu hören wir uns verschiedene Musikstücke an, die unser Leben geprägt haben, da aber leider äh, die Musik selber nicht angespielt werden darf. Danke der GEMA. Ist es so, dass äh, wir immer hinweisen, welche Lieder kommen. Diese werden sich auf den entsprechenden Portalen. Wir werden dazu zum Beispiel eine Spotify-Playliste oder eine YouTube-Playliste anlegen, die wir auch in unserem Blogbeitrag unten verlinken. Für die Leute, die sich die Episode aber im Ganzen anhören wollen und äh, zwischen den Schnitten noch so ein bisschen Freiraum haben wollen, haben wir jetzt unter zwischen den Pausen, wo die, wir uns die Musik anhören, noch kleine Randinfos hinzugefügt, die wir ein bisschen aus Wikipedia genommen haben. Damit ihr nicht extra irgendwo hinscrollen müsst und irgendwas klicken müsst, äh, geben wir euch noch interessante Infos mit. Und ähm, wer das nicht möchte, der kann natürlich auch jederzeit die Episode einfach pausieren, sich das Lied anhören und dann wieder mit den Infos einsteigen und das, was wir dann zu den einzelnen Musikstücken sagen. Und äh, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode 13, einer ganz speziellen Episode zum Thema Musik. Okay, komm Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir, wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug kommen. 13. Der Etage wieder. Ja, oder? ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht.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 tiefen erregenden Stimme begrüße ich hier unsere podcast zuhörer zu einer ganz speziellen, im Hintergrund hört ihr schon das Kaminfeuer prasseln, zu einer ganz speziellen Episode der Etage 13, denn der liebe Steffen und ich haben uns heute gedacht, wir haben ja schon hallo. seit Ewigkeiten, hi Steffen, guten Tag, ähm, hallo, wir Basin. haben ja schon, hallo, ich bin's, haben wir uns wir schon haben vorgestellt, seit Ewigkeiten, ja, das, das, die Leute kennen uns mittlerweile, wir haben bestimmt im zweistelligen Bereich Abrufzahlen insgesamt über die ganze Lifetime-Dauer, die wir jetzt mittlerweile haben. Mhm. Ähm, und ich habe einen schönen kleinen Kamin angemacht, denn wir haben hier wirklich einen Kamin in der Etage 13 und was zu einem Kamin auch immer dazugehört, ist natürlich auch die passende Musik und, ähm, mir brennt schon seit längerem ein Herzensprojekt, äh, auf der, auf der Brust, in der Brust, in der Hose, keine Ahnung wo, irgendwo brennt ein Herzensprojekt, ja, irgendwo es halt. auf jeden Fall, ich muss mal zum Arzt. Das liegt aber eher am Alter. Ja, das liegt wirklich <lacht> am Alter, Leute, passt bloß auf, werdet nie alt. Ähm, und ähm, ich habe mich äh, an den Steffen mit einem Herzensprojekt gewendet, äh, das, mir wirklich, also das mir wirklich wichtig ist. Das, ich meine jetzt wirklich ganz ernsthaft. Darf ich es hab... kurz vorwegnehmen? Du darfst gerne vorwegnehmen, ja. Da freue ich mich, wenn du noch weißt, was wir vereinbart haben. Jetzt kommt wahrscheinlich der Basti, der wollte schon immer Pingpong spielen. <lacht> Schatten an der Wand. Schatten an der Wand. Kennst du, kennst du das Lied? Schatten an der Wand. Ja, es kommt so ein bisschen heißt, Erinnerung hoch. Heißt im Original Shadow on the Wall. Ja. Und ist von Mike Oldfield. Mhm. Sagt mir was sein Name. Ja. Okay. Äh, da. Ja, genau. Du hast mir irgendwann mal erzählt, Mensch, ich habe da so viele Songs in meinem Kopf, die ja. ich spuken mir da die ganze Zeit rum. Lass uns doch einfach mal die Top Ten unserer Songs zusammensuchen. Ja. Und wir haben gesagt, naja, Top 10, das ist ja viel zu viel für eine Sendung. Und deswegen hast du vorgeschlagen oder hatten wir, glaube ich, zusammen beschlossen, wir könnten das eventuell auch auf zwei Episoden splitten. Schauen wir mal. Genau, das schauen wir jetzt mal. Ähm, das Ding ist, ich möchte auch noch mal kurz vorwegnehmen, wenn ich schon das Wort Top 10 höre, bin ich ein bisschen allergisch, weil ähm, man kennt das ja, man macht immer so Listen, was ist dein Platz? Also, wenn du die in einer Reihenfolge geordnet hast, ähm, ich habe sie auch in einer Reihenfolge, für mich ist sie aber eher so ein bisschen. Äh, fast so ein bisschen biografisch. Top Ten mhm. wird ja immer sowas sagen, wie es gibt da eine, eine Höherwertigkeit. Also, dass man sagt, Platz 1 ist besser also, als Platz 2. Ja. Und ähm, ich habe einfach zehn Songs raus. Also, wenn man... Äh, es Top ist, Ten so, diese, ist es eigentlich nicht genau. Nee, also es ist so eine typische Situation, dass man sagt, okay, du Basti, du musst jetzt auf die einsame Insel. Welche zehn Songs würdest du den Rest deines Lebens auf der Insel hören? Und ähm, das hat den Hintergrund, also von meiner Seite aus, da, das brennt mir auf der Seele, ich beschäftige mich mit Dingen eigentlich immer, wenn ich sie pragmatisch brauche. Ich habe also vor, ähm, vor vielen Jahren ja auch Webradio gemacht, und da kannte ich die Charts halt ganz gut. Und mhm. seitdem ich die nicht mehr mache, kenne ich die Charts kein Stück mehr. Wenn ich die Charts aufmache, höre ich irgendwelche komischen Mama-Cita-Gedöns und denke mir so, mhm. Yo, die Charts haben sich nicht weiterentwickelt. <lacht> ja, das kenne ich aber. Kuchen. Das Kennst Problem kenne ich, weil äh, seitdem du mit der äh, Idee zu mir gekommen bist und gesagt hast, such doch mal so zehn Songs zusammen, die, die du äh, über die du mal sprechen würdest, habe ich dann festgestellt, naja, zehn Songs, äh, das wird schwierig und dann habe ich angefangen und habe dann äh, Songs zusammengesucht und dann habe ich aber in der Zwischenzeit auch schon wieder welche andere gehört, mal zwischendrin und... Äh, hab dann festgestellt, naja, das Ganze auf zehn Songs zu reduzieren, ist eigentlich <lacht> schwierig. Also, eigentlich bräuchte ich noch viel mehr. Deswegen würde ich sagen, wenn uns das hier Spaß macht an der Stelle, ich habe jetzt mal extra noch ein paar rausgelassen, die so Potenzial haben, mit äh, zu den beliebtesten Songs gezählt zu werden, die ich so habe in meinem Leben. Mhm. Ähm, Vielleicht kann man das Ganze auch irgendwann noch mal fortsetzen und ja, äh, dann auch äh, noch mal erweitern. Das ja. geht natürlich auch mit ganz anderen Mediensachen. Man könnte Klar. das später natürlich auch mit, mit Videospielen und sonst machen. Aber Musik ist, und warum ich gerade Musik nehme, ist, ich höre viel zu wenig Musik in meiner jetzigen Lebenssituation. Schon viel zu lange höre ich immer, früher habe ich sehr viel mehr Hörspiele gehört und dann auch mhm. dann schon wenig Musik und jetzt höre ich fast nur noch Podcasts und es ist ja immer nur Gerede, Gerede, Gerede. Und mhm. äh, sich, einfach, also ich kann mir nicht vorgaukeln zu sagen, hey, äh, ich könnte mich konzentrieren, wenn Podcasts da sind, aber wenn ich Musik höre, dann schalte ich auch irgendwo oder hab eine bestimmte Emotion, die ich ähm, mit den Sachen verbinde, die ich hier so ein mhm. bisschen rüberbringe. Und ähm, deswegen ähm, haben wir uns jetzt über ein bisschen gelegt, dass, das Schema wird so ein bisschen ablaufen, jeder von uns hat zehn Songs und damit das nicht immer so öde ist, dass ich jetzt zehn Songs von mir runterratter und danach mhm. steffen, was ich ein bisschen blöd finde, machen wir das immer so ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Genau. Ähm, ich kann ja mal anfangen, über meine Liste ein bisschen zu sprechen, wie ich das mir überlegt habe. Ich habe, glaube ich, gerade schon ein bisschen anklingen lassen, wonach ich meine Sachen ausgesucht habe. Mhm. Und äh, wir beide kennen ja schon unsere gegenseitigen Listen. Ich habe meine Songs gehört, ich jetzt deine nicht. Manche kenne ich natürlich davon definitiv schon. Ähm, aber manche kenne ich auch nicht. Ähm und äh, ich habe meine mir wirklich rausgesucht ich bin ein, ein Musikhörer der äh, Musik immer mit irgendwelchen Stationen aus meinem Leben oder mit einer bestimmten Stimmung die vielleicht längerfristig war verbindet und habe dementsprechend auch für meine Songs auch immer so ein bisschen was dazu geschrieben hm. an was mich das erinnert weil ich bin kein mu reiner Musikhörer der sagen würde ich bin jetzt total der Medley also ich will die ganze Zeit mit meinen langen Haaren den Kopf nach vorne hin und zurück und ja yeah, alles geil bin ich nicht also ich höre ähm, ich weiß nicht du Du hast aber eine Liste gesehen, ich variiere schon ziemlich stark. Ich habe interessanterweise, ist mir selber aufgefallen, dass ich zum Beispiel, obwohl ich auch früher viel Hip-Hop gehört habe, kein, ich glaube, es ist kein Hip-Hop-Lied dabei oder sowas in die Richtung. Aber es sind schon Sachen dabei, ich glaube, da wirst du von noch nie gehört haben. Und die kann ich nur erklären, weil das was mit meiner Biografie zu tun hat. Deswegen wird es von meiner Seite heute auch sehr biografisch, weil das mein Musikhörn mit mir verbindet. Ich höre sonst nicht viel Musik. Ich habe jetzt noch letztens rausgefunden, ich bin jetzt noch auf dem Stand eines äh, 14-, 15-Jährigen bezüglich meines Musikgeschmacks, was ich gerne höre. Man, äh, man sagt auch nach Studien, dass... Ähm dass man den Musikgeschmack äh, zentral so in der Pubertät irgendwie festlegt, weil man sich da mhm. entweder irgendwie identifiziert. Ne? Und wenn ich jetzt äh, in der Zeit so ein Heavy-Mettler geworden wäre, dann würde ich jetzt noch mit äh, langen Haaren vor dir sitzen und die ganze Zeit äh, die Teufelsfinger zeigen. Ja, mhm. und ähm, das ist so ein bisschen was zu meiner Liste, ohne irgendeinen Song zu verraten. Ähm, was hast du denn, denn bei deiner Liste gedacht, würde mich interessieren? Das sind eigentlich alles so Songs auch. Also sehr, naja, was heißt autobiografisch jetzt äh auch so ein bisschen, aber ähm, es ist halt, äh, autobiografisch Quatsch, aber äh, die mich halt irgendwie mein Leben lang bekleidet haben. Ähm, äh, also auch sehr biografischer Natur. Und es ist halt, äh, das sind halt alle Songs, die ich so ein bisschen in unterschiedliche Situationen versuche einzuordnen. Komme ja dann bei den einzelnen Songs sehr wahrscheinlich dazu. Mhm. Wie mhm. das so gemeint ist. Schau mal, ähm. ob, ich das, ob ich das halbwegs in Worte fassen kann. Ich bin total gespannt, weil mein Ziel ist es auch, und das musst du für dich selber auch selber festlegen, ähm, wie viel möchte man sie von sich preisgeben? Weil mhm. ich habe bei meinen Songs gemerkt, das kann schon sehr privat werden. Wird es auf ähm, jeden Fall auch bei mir, Und ja. ähm, ich scheue mich jetzt auch nicht davor, weil ähm, ich finde, das ist auch das Interessante daran. Vielleicht werde ich darüber ja auch ganz neue Seiten von dir kennen, die ich gar mhm. nicht so äh, drüber habe. Deswegen, ähm, ich bin super mega gespannt. Ich finde auch die ganzen Songs, die auf deiner Liste sind, alle sehr, sehr gut. Ähm, Wobei ich gerade noch eins austausche. Ja, das, das kannst du gerne machen. Ja, weil, Und. Äh, ähm, Wer, so, wer möchte anfangen? Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, dann müsste ich gerade mal kurz gucken, wie man das... Ja, ich, könnt, ich könnte theoretisch anfangen, mhm. weil, ähm... Zu dem Lied weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, was ich so dazu erzählen soll, aber wir gucken mal, also ich, ich würde mal anfangen. Ja, ja die, die Reihenfolge, die wir in Trello haben, ist auch die, wie du es vorstellen willst, oder machst du das jetzt spontan, äh, damit ich nur Bescheid weiß? Für... Ich glaube, ich, glaube, ich würde es jetzt erstmal so anfangen, wie es jetzt drin steht. Okay, habe. dann weiß ich ja schon Bescheid, was kommt. Dann äh, bin mhm. ich schon echt gespannt, was du uns als erstes äh, präsentieren wirst. Ja, das erste Lied, was ich vorstellen möchte, ist ein Lied, was äh, mich... Äh, seit DDR-Zeiten irgendwie bekleidet und es ist tatsächlich ein Lied, was aus dieser Zeit stammt, nämlich aus dem Jahr 1977, das Lied Am Fenster von der Band City und das könnte ich mir vorstellen ist jetzt ein Lied was du noch gar nicht kennst gell? ja ähm, Steffen das habe ich noch gar nicht am Anfang gesagt ja. ähm, ich würde jetzt immer gerne vorschlagen damit wir beide wissen was wir sprechen ja. auch wenn wir viele von den Songs schon kennen ähm, würde ich gerne jetzt reinhören parallel mit dir dazu ich sehe gerade dauert sechs Minuten ich würde ihn ja. trotzdem gerne ganz hören weil mich interessiert was da drin los ist ja. ähm, und für die Podcast Zuhörer machen ja. wir das dann, dann so das wir suchen Genau, ja. wir, das für die Podcast-Hörer machen wir das jetzt folgendermaßen. Ähm, wir dürfen natürlich aus GEMA rechtlichen Gründen die meisten Lieder auch gar nicht spielen. Also, ich glaube, keins davon ist auf der Liste, ist, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Ähm, wir ähm, machen einen kleinen Schnitt und machen dann an dem Punkt weiter, wo wir das Lied zusammen gehört haben. Und ähm, dann hatte ich immer so gedacht ähm, vielleicht Kannst ist es du das so abspielen, dass ich es höre, oder äh? ähm, Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Darüber kommen wir uns ja gleich mal Gedanken ja. machen. Ähm, ansonsten ähm, dachte ich mir, dass ähm, vor allem, wenn ich das Lied, äh, der andere, der das dann hört, der das, wenn ich zum Beispiel jetzt das Lied gehört habe, dass ich vielleicht einfach nur mal eine Eindrücke gebe, was, was das für ein Lied ist. Und dann ab dann kannst du erzählen, was das Lied für dich sozusagen bedeutet. Könnten wir ja so machen, mhm. zum Beispiel. Aber ähm, ja, wir beide hören uns jetzt das Lied ähm City heißt die Band, richtig? City richtig? am ja. Fenster an und dann hören wir uns gleich wieder und so wird das jetzt bei jedem Lied auch äh, so passieren. Dann bis hm. gleich, äh, liebe... Die Band City wurde 1972 in Ostberlin gegründet und das Lied, was Steffen hier vorstellt, äh, ist das erfolgreichste DDR-Lied, was es in den Westen geschafft hat. Und ähm, ja, mittlerweile ist äh, die Band City auch äh, 2017 mit einem neuen Album rausgekommen und das heißt äh, das Blut so laut und ähm, ist auch einsehbar unter der Webseite city-internet.de Wer sich zu dem neuen ähm, Album informieren möchte der findet das dann dort und jetzt geht es weiter Das war City mit am Fenster wir haben gerade beim Abspielen äh, hab mir haben schon das, den ersten Fail gehabt, weil ich äh, blöderweise das falsche Lied äh, zu Anfang abgespielt habe und ich habe ähm, nicht gemerkt. <lacht> also äh, aber ich muss schon echt geben ähm also ich versuch's mal so ein bisschen zu beschreiben, also hm. wir müssen auch beide nochmal sagen, wir sind beide keine Musikwissenschaftler, wir werden jetzt nicht anfangen irgendwelche Musikinstrumente da rauszunehmen, oder äh, also, also, das Trommel Solo. Oh, <lacht> also ich, ich auch gar nicht, also ich ja. bin immer, ich bin total der Emotionstyp dabei, mhm. und es hat wirklich, Good, du hast yeah. mir schon zwischendurch gesagt, dass es ein langes Intro hat, das, auf jeden Fall, mir ist die, mir ist die, ähm, das war noch das richtige Lied, ne? Die Geige ist, glaube ich, mir aufgefallen. Ja. Das war jetzt nicht das Lied, okay. Und ich habe, was ich mir so ein bisschen notiert habe, ist, ähm, ich konnte mich beim Hören nicht so richtig entscheiden, ist das für mich jetzt gerade ein trauriges oder ein fröhliches Lied? Und was ich mir direkt gefragt habe, also er geht in der Mitte des Liedes total ab, der Sänger. Ähm... Und äh, was ich gut finde, was ich total überrascht war, auf einmal wurde es mega laut und ich so, wow, was ist jetzt los, weil es so langsam angefangen hat. Ich fand es aber sehr schön hat, und, und sehr metaphorische Texte. Also ich habe mir währenddessen auch mal den Text einfach mal ähm, währenddessen aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ne, das wirst du uns ja jetzt gleich sagen, ob der, der Text für dich auch das Wichtige mit dem ist. Und was mich natürlich bei DDR-Sachen aus meiner westlichen Perspektive immer interessiert, hat das, also es hat, hat sowas hat auch direkt wieder irgendwas Politisches, oder? Das ist meine Frage. Das musst du ja nicht beantworten, das musst du für dich selber wissen. Aber was ich so im Gefühl hatte, das kann aber auch jetzt so sein, weil das ja jetzt schon ewig her ist und wir wissen ja, wie alles gekommen ist. Habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, der Sänger wollte irgendwas von wegen irgendwas mit äh, Freiheit ausdrücken, dass man äh, naja. irgendwie sowas. Also Habe ich gedacht. Kam mir so beim Hören. Aber also. das sind sowas mit mir rübergekommen ist, okay? Ähm, ja gut, also das äh, das Lied, ähm, natürlich ist das mit diesem sehr losen Text, den das Lied hat, es äh, hat ja noch so ein paar Fragmente, die er da ausspricht und äh, natürlich soll das zum äh, Nachdenken anregen, er wiederholt es ja auch ständig, das hat so ein bisschen äh, den Effekt, oder das ist äh, eher aus der Not raus entstanden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil... Ähm, er bei einem Live-Auftritt, als sie das Lied vorgestellt haben, äh, tatsächlich die eigentlich dritte Strophe vergessen hatte und äh, aufgrund dessen dann die zweite einfach nochmal wiederholt hat. Okay. Und ähm, deswegen wiederholt er den Text halt eigentlich dann immer wieder so ein bisschen. Und äh, ja, ähm, das Lied hat für mich zwei Aspekte. Einmal den, wie gesagt, dass man sehr drüber nachdenken kann, also dass es zum Nachdenken anregt. Das kommt mir immer wieder die Zeilen vor. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Und ja. äh, das kann man natürlich jetzt vor dem Hintergrund der DDR dann so ein bisschen ähm, ja, interpretieren als das. Wenn du einmal weißt, wie das so in dem System abläuft, das vergisst du nicht mehr. Also du mhm. bist dann halt vorsichtig ja und, und so weiter und so fort. So habe ich es damals immer interpretiert, aber man kann es natürlich immer anders interpretieren. Und tatsächlich haben, hat die Band... Ähm, City mit diesem Lied dann so viel Erfolg gehabt, dass er sogar äh, in der Bundesrepublik damit auftreten konnte oder überhaupt als eine, eine der wenigen Bands auch äh, in die Bundesrepublik reisen durfte und dort äh, auftreten durfte, äh, weil das Lied relativ erfolgreich war. Okay. Und ähm, ja, das, was du mit dieser Geige rausgehört hast, das ist so dieses Markenzeichen dieses Liedes. Also das hat mich schon immer so beeindruckt. Und das ganze Lied ist in Moll geschrieben und es bildet sich so eine, so eine wie, wie umschreibe ich denn das jetzt? Wie gesagt, wir sind keine Wissenschaftler, aber so eine, genau. so eine Trends, Trendsartige äh, Atmosphäre. Das heißt, wenn du das irgendwo in der Disco gehört hast, äh, und das hat man bei uns natürlich damals auch noch lange nach der Wende in Discos gespielt, äh, wenn du dann, dann hast du dich dem einfach hingegeben und hast äh, die Augen geschlossen und hast dich zu dem Rhythmus bewegt und ja, ähm, und das ganze Ding, wie gesagt, auch sehr in Moll geschrieben, also das heißt, ähm, schon eher so ein bisschen dieses traurige Übermitteln auch, ja, aber ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, im Mittelteil kommt dann halt so eine Losgelöstheit auf einmal so ein bisschen und deswegen funktioniert das ganze Ding als Tanzlied auch sehr gut. Ja, ja kann ich mir vorstellen, ja. Äh, ja, also, ich kann es ich gar nicht richtig umschreiben, warum das für mich so einen Effekt hat, aber so dieses Gesan gesamte Zusammenspiel, so diese Geige, das Moll, äh, dieses Nachdenkliche zum Teil, was sich dann so ein bisschen auflöst mittendrin, damit hast du es eigentlich schon sehr gut beschrieben, äh, das macht so dieses Lied aus und das, ja, und das, wenn man das einmal gehört hat, glaube ich, hört man das auch immer wieder. Also, das ist, kann auch ganz schnell zu einem Ohrwurm werden, ne? Ja, diese, jetzt bei mir wirkt auf jeden Fall dieses äh, da, da da da da der, At, der fängt ja zwischen genau. auch mit Dubi-Dubi in die Richtung. Ich, ich habe es jetzt Dubi-Dubi aufgeschrieben, aber das halt wirklich in meinem Kopf jetzt gerade nach. Und das mhm. finde ich schon echt, ähm, echt krass. Ist das denn so ein, ähm, ist das so ein Lied, worauf man in der DDR getanzt hat? War das so deine Zeit? Kann ich mir das gut vorstellen. Das weiß ich es jetzt selber nicht. Ich, wie gesagt, war ja als Kind da jetzt da und ich überall dabei, wobei dieses Lied ja älter ist als ich, also es ist 1977 entstanden und mhm. äh, begleitet mich also so gesehen mein ganzes Leben schon, ja. Mhm. ja. Aber ja, wie gesagt, äh, ob man da jetzt viel zu getanzt hat, ich kann mir es nur gut vorstellen, weil es eben diesen Effekt hat mhm. und äh, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, Wir war, ich hatte auch so meine Disco-Phase und wenn das Lied da mal lief, dann ging es ab dazu, ja, also das... Äh, war so ein, klassische, so ein klassischer Tanzflächen-Song, der dann okay. doch mal auf die Tanzfläche gelockt hat. Wobei wir ja eher auch so, also ich war jetzt eher so der Typ, der dann eher am Rand der Tanzfläche rumstand und so vor sich hin nickte, ja. Aber okay. bei so einem Lied, da ist man dann doch mal eher auf die Tanzfläche gegangen. Ja. Also du tanzt nicht gerne, nehme ich dann einfach mal an. Ähm, eher nicht so, ne? Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich sogar machen, aber damals war mir das einfach, da war ich zu, zu scheu. Ich war okay. halt nie in der Tanzschule und mir war es, äh, also ich habe mir dann viel zu viel zu viel Kopf über die Außenwirkung gemacht. Ne? Oh. Das heißt, also hm. wie wirkst du nach außen? Äh, machst du dich jetzt komplett zum Deppen oder wie läuft das? Und äh, mittlerweile wäre mir das wahrscheinlich sogar eher egal. Ja, also wenn ich Bock habe zu tanzen, egal wie es aussieht, mache ich es ähm. einfach. Viele lösen dieses Problem ja mit Alkohol. Also, dass sie einfach ja, sind. Ja. <lacht> okay, <okay, alles> <lacht> ähm, ja. ja, das ist auch, ja. Okay, alles klar. Ja, das ist lustig. Das habe ich von vielen Leuten früher auch mal gehört, dass sie einfach nicht tanzen gegangen sind, weil sie nicht in der Tanzschule oder sowas sind. Ich habe einfach irgendwann, ich tanze da nie noch, was nach einer Tanzschule gibt, sondern ich habe dann, muss ich auch zugeben, mir wahrscheinlich meistens auch wirklich, wenn ich tanze, dann tanze ich meistens eher so, als wäre ich in der Musical-Aufführung. Also, dann ja. äh, selbst im nüchternen Zustand. Ich glaube, ich muss mir Gedanken meine Außenwirkung machen, wahrscheinlich. <lacht> Aber. Ähm, Basti, wenn ich, wenn ich dich mal besuche, komm, gehen mal mal tanzen. Ey, du, ich bin dabei. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, kannst du dich noch daran erinnern, weil du diesen Song das erste Mal gehört hast oder ist das zu oh, weit Oh nein? nein, das kann ich, ich okay. glaube ich, überhaupt nicht mehr zuordnen. Wobei, nee, kann ich nicht. Also das äh, kann ja nur irgendwie mal, äh, wir hatten, wir, wir, ich komme ja aus einem kleinen Ort und da hat man dann auch so, so, ein, so ein Kulturhaus, nannte sich das, also das gibt es heute noch. Und da gab es dann halt, äh, immer mal so die eine oder andere Veranstaltung, wo man dann mal sonntagsmittags hingegangen ist. Da gab es dann halt auch so ein bisschen musikalische Begleitung zum Teil. Und da kann es sein, dass es da mal mit lief. Also dass dann da so eine Art ja, so eine Art Tanzcafé oder irgendwas war in der Richtung. Ich kann das auch nicht mehr so genau zuordnen. Das sind jetzt nur so Bruchteilfragmente aus meiner Erinnerung heraus. Und äh, oder so auf dem Volksfest oder so, wobei das jetzt nicht so das typische Lied für ein Volksfest eigentlich ist. Also ich weiß nur, ich habe die Band mal live gesehen irgendwann. Das ja. war aber dann äh, schon, schon lange nach der Wende. Also das war dann während meiner Lehrzeit. Also es muss dann so 96, 97, 98 rum gewesen sein. Und da war es oder nee, das war sogar noch später. Das war so also, nachdem ich dann schon hier gewohnt habe, eigentlich. Da sind wir dann mal ähm, zu meinem Kumpel nach Chemnitz gefahren und da gab es irgendein Fest äh, und da ist die Band aufgetreten, ja. ja. Gibt's, gibt es diese Band noch City oder gibt sie nicht mehr? Da fragst du mich jetzt was, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Okay. okay, ja, das ja, ist ja nicht äh, wichtig. Kann ich mir vorstellen, dass es die sogar zum Teil noch gibt, ja. Vielleicht ja. eine andere Besetzung. <lacht> äh, äh. äh. In der DDR selber war die dann so bekannt, dass man auch, wenn man City gesagt hat, sofort jeder Bescheid wusste, ah, City kennt man, also äh, mhm. so, so okay. So, ja, so, kann so ich so mir vorstellen. vorstellen. Also das, okay. das muss mit einer der bekanntesten ähm, Bands gewesen sein zur ddr zeiten ja. Okay. Wow, krass, interessant. Ich äh, bin jetzt schon ein bisschen baff mit dem ersten Song, dass ich schon paar neue Sachen zum Beispiel zum Thema Tanzen von dir erfahren habe. Aber für, für auch all die Leute, die sich interessieren, welche Songs wir uns jetzt nochmal genau anhören. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, man kann das auch mit anderen Musikportalen, dass wir jetzt auf Spotify eine Playlist anlegen. In dem Fall heißt diese Playlist Etage 13 Songs ihres Lebens. Dort haben wir, wenn das, wenn die, wenn die, ihr die Folge hört, hoffentlich hat dann Herr Richelshagen ne, für den Schnitt schon mal. Wissen Sie Bescheid. Ich kann nur ähm, dann mal sagen, alle Songs wird es wahrscheinlich nicht drauf geben, weil nein, nicht definitiv. jede Band bei Spotify ist. Ja, aber ich sehe ja. das auch schon. Ich habe selbst bei den Sachen, wo ich gedacht hätte, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht gibt. Auch ich hatte schon Probleme bei meiner Liste, dass alles mit dabei ist. Das heißt, bei manchen werden wir natürlich auch Ausweichsachen dazu sagen. Also kommt bei mir auch vor. Bei deiner weiß ich definitiv ja. bei einer Band, dass es nichts dabei sein wird. Mhm. Ähm, aber sonst könnt ihr euch die meisten Songs äh, in dieser Playlist anhören. Ansonsten gibt es auch andere Musikanbieter wie äh, Amazon Music, Google Music, irgendwo wird es Kataloge geben, wo es dann vielleicht auch die anderen gibt. Oder ihr hört euch einfach eure. CD an. Ähm, ja, fand ich schon mega interessant und äh, ich bin jetzt schon so ein bisschen beschämt, dass ich natürlich bei mir eher sowas mit so kindischem mit. Ähm, Anfangsklassiker komme, aber ähm, mir ist es wichtig, ähm, und äh, wir müssen auch, also den Song können wir, glaube ich, gleich in Klompeter Länge zusammenhören, denn ähm, mein nächster so Song steht äh, sinnbildlich. Äh, der ist der auch... Kann auf ich sogar fast komplett mitsingen. <lacht> Dürfstest du das aus Gamergründen eigentlich den Text einfach aufsagen, ohne es zu singen? Hm. Das müssten wir, müssen wir eigentlich mal rausfinden. Vielleicht machen wir es einfach und wenn es nicht geht, piep ich es wieder raus. <lacht> mhm. ähm, machen wir nach dem Song. Wir hören uns jetzt alle zusammen miteinander. Äh, den Song, das äh, Darkwing Duck Theme an. Das gibt es auch in der Spotify Playlist. Da gibt es aber nicht das Original, sondern da gibt es eine A Cappella-Version. Wer die richtige Version, die ich meine, sich anhören möchte, kann sich gerne auf YouTube bedienen, wenn man da Darkwing Duck Theme-Song eingibt. Kommt sofort. Die Version, ich meine auch hier in dem Fall eigentlich habe ich, hab ich, ja, okay, <lacht> ähm, ich meine natürlich auch in dem Fall die deutsche Version. Also ich rede nicht von der englischen Version, ich rede von der deutschen Version. Ähm, wir hören uns jetzt trotzdem ganz kurz dann mal Darkwing Duck an und besprechen das dann gleich. Okay. Ich meine, eigentlich brauche ich es nicht vorzuspielen, Eigentlich wollte ich noch, äh, <lacht> gut, <okay. lacht> Aber äh, Wolltest du was sagen? Nee, nee, nee, mach, mach, okay. alles gut. Äh, ich mach's über YouTube. Rainer, Gra fahr ab. Rainer, fahr ab. <lacht> das kenne ich sogar auch noch. Sind <lacht> die das Darkwing Duck Theme gehört natürlich zur Darkwing Duck Serie, einer Zeichentrickserie, in der ein Held namens Darkwing Duck seine Stadt vor Schurken verteidigt und dabei noch eine Tochter namens Kiki hat und zusammen mit seinem Kumpel Quackner Burgpilot diese ähm, Schurken versucht ähm, aufzuhalten. Diese lief 1991 bis 1992 ähm, in den USA, aber bis 2012 sogar noch hier auf Super RTL. Ja, das war der Song, den der Jürgen Dreves gesungen hat. <lacht> Was noch zu diskutieren wäre. Was noch zu diskutieren wäre. Nein, es gibt tatsächlich im, äh, im äh, Internet verschiedene Einträge und Theorien, dass das Jürgen Dreves gesungen haben soll, das Lied. Mit dem Vorwissen, dass es so sein könnte, hört man das Lied natürlich ein bisschen anders. <lacht> äh, versucht da irgendwas rauszuhören. Kann gut sein, aber ich so richtig, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, also irgendwie, aber möglich, ach, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, gibt es da, gibt's da einen richtigen Interpreten zu irgendwo? Bei das müsste man, mal, müsste man mal rausfinden, das weiß Bei ich auch nicht. Bei vielen Sachen weiß man es ja, Biene Maya zum Beispiel, Karagott, ja. oder was, was ist denn da noch so bekanntes? Äh, ähm, äh, Frank Zander für äh, The Turtles äh, wurde das Frank Zander äh, für The Turtles oder ja. äh, Tom und Jerry äh, hier, äh, na? Udo Jürgens. Ne? Udo Jürgens, ja. Vielen genau. Dank. Mhm. Genau, also da ist es ja dann doch relativ klar, aber bei dem Lied jetzt weiß ich es jetzt auch nicht. Bei den Disney-Songs ganz im Allgemeinen weiß man das sehr selten, wer dahinter steckt, oder? Ja. Ich, also, äh, ich, äh, ich, ich möchte aber eigentlich erstmal von dir ein Kompliment hören, weil hättest, bist du davon ausgegangen, dass bei mir irgendwas von Disney drauf landen würde, weil du wusste ich ja, dass schon irgendwas kommt. Also Nein. kannst du ein bisschen stolz auf mich sein. Ja. Ähm, ist natürlich... Ähm, Deswegen hatte ich mich jetzt auch... Äh, Absichtlich eigentlich mit Disney zurückgehalten, aber ein Lied musste jetzt dann doch noch nachträglich kurzfristig drauf Ja, zu dem ich auch, äh, später. wenn wir später dazu kommen, kann ich sagen, das wäre auch ne, das ist eine sehr gute Wahl gewesen. Ja, ähm, ja, ja. wir haben uns Darkwing Duck angehört, hatten wir ja gesagt, und äh, ich habe für mich aufgeschrieben, warum äh, ich, also ich hätte natürlich, ich hätte viele nehmen können. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar aufgezählt. Auch das war in der engeren Auswahl. Ich muss mich ja auf 10 beschränken. Ich hätte auch das ähm. ähm was du jetzt gerade gesagt hast, Turtles, äh, was ich gesagt Turtles mit Frank Zander wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen. Da mochte ich nämlich immer, wie Frank Zander die letzten Worte spricht, und immer etwas schlauer. <lacht> mhm. ich voll auf Stimmen abgefahren früher. Oder, ähm... Äh, Captain Baloo und seine toll coole Crew, fand ich auch fantastisch, den äh, Intro-Song. Ja. Ähm, ähm, Chip Chip und Chap, Ritter des Rechts. War auch okay, war nicht ganz. Äh, da, war, da war der, da war der Inhalt für mich besser als der Song, also der Inhalt der Serie noch ein bisschen besser. Da war der Song für mich jetzt gut oh, Liebe. <lacht> Ja, das ist auch gut. Ähm, kommt, aber ich habe mich zum Schluss doch für Darkwing Duck entschieden, weil es ja. so ein bisschen für. Nee, kann ich ähm, absolut nachvollziehen, warum, ja. Ähm, weil ich. Was DuckTales? Ähm, habe ich lustigerweise nie so krass gesehen. Also ähm, immer nur ein Echt? paar Folgen und ähm, ich hab dann, wenn es um DuckTales um diese Besetzung geht, habe ich lieber lustige Taschenbücher gelesen und mhm. bei Darkwing Duck habe ich lieber, äh, heutzutage gibt es ja auch Comics von dem, habe ich auch lieber die Zeichentrickserie gesehen. Mhm. Mhm. Denn ähm, die Serie markiert für ein bisschen so mich äh, ein, ein Stück. Heiler Kindheit, was ich so ein bisschen drüber nehme. Und ähm, meine heile Kindheit bestand vor allem aus den Zeichentrickserien, die ähm, auf damals, glaube ich, noch Pro7 meine ich, seit 1, Kabel 1, alles der ganze große Senderverbund, meine ich, äh, und so irgendwann später Super RTL, hatten typische ähm, Zeichentrickserien, auf die ich total abgefahren bin. Darkwing, Duck, Dark, ähm, äh, Baloo, Ritter des Rechts, äh, Freakazoid, äh, das ist jetzt wieder von Warner ganz viele Sachen oder Animaniacs. Also da kann ich jetzt ganz viele aufzählen, wo oh, ich ja. morgens früh einfach vorm Fernseher gesessen habe. Ja, das ging mir genauso, ja. Und, ähm, Meistens eine Tafel Kinderschokolade dabei weggepumpt. <lacht> ja, bei mir war es glaube ich eher, dass ich wirklich damals noch Cornflakes wirklich in rauen Mengen gegessen habe. Auch ich musste irgendwie diesen Prachtkörper herstellen. Und, ähm, wirklich alles, also ich habe auch gerade den Song mit dir gehört und es hat mir diese eine Minute gereicht, dass ich wirklich, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen vor Nostalgie. Ich habe das gerade hier gesessen habe gedacht, ich habe jetzt gerade auch wieder richtig Bock, diese Serie zu gucken, denn die markiert für mich auch gleichzeitig so einen Übergang. Weil Darkwing Duck, ähm, ich habe es äh, in meinem Comic-Blog äh, Comic damals oder in meinen Comic-YouTube-Sachen sehr oft erzählt, wahrscheinlich auch mal schon 100 meiner Etage 13, ähm... Das ist für mich so eine Fantasiewelt gewesen, in die ich mich reingeflüchtet habe, in der alles in Ordnung war. Ich bin auch großer Sitcom-Fan damals gewesen, weil du hast 20, 22 Minuten, in denen einfach alles in Ordnung ist. Äh, nicht, dass man, nicht dass ich mir jetzt im Umkehrschluss dran denke, ich hätte eine schlechte Kindheit, <lacht> ich hatte eine gute Kindheit. Aber äh, dieses Wegkommen durch diese Zeichentrickserien, vor allem durch Darkwing Duck, ähm, das ist für mich, da denke ich sofort an Kindheit zurück. Und vor allem habe ich ähm, Darwin Duck, wenn man sich so den Text so ein bisschen anguckt, geht es ja bei Darkwing Duck ja auch viel um, er hat ja so eine Zeile drin, wo es darum geht, um die verschiedenen Identitäten, was Darwin Duck ist. Oder er stellt sich auch immer mit tausend Sachen vor, wenn er äh, episch sagt, was er ja, ich, ich bin der Pudding, der hier durch die Gegend wabbelt, keine Ahnung, jetzt gerade erfunden. Hm. Ähm... Und ich das bin der Kaugummi, der an deinen Schuhen klebt. Genau, genau, genau. Und ähm, das Krasse ist, das galt für mich auch so. Ich habe äh, vor allem in der äh, anfänglichen Jugendlichkeit oder auch Kindheit habe ich habe ich immer so den typischen ja, was ich jetzt gerade im Theater mache, worüber wir ja schon lange gesprochen haben, so ein bisschen so, ich möchte mich in andere Rollen reinfinden. Ich möchte jemand anderes gerade sein. Ich möchte mhm. nicht der kleine dicke Junge sein, sondern ich möchte jetzt der Superheld sein. Mhm. Und da war natürlich auch nie Superman, sondern ich möchte eher sowas Cooles sein wie Batman oder ich möchte sowas Cooles sein wie, wie äh, Darkwing Duck. Auch wenn, das ist ja das Schöne bei Darkwing Duck, er ja nicht so cool ist. Er ist ja auch gleichzeitig witzig. Und das war für mich so die Ansprechsache. Er ist cool und gleichzeitig witzig, weil er auch noch wortgewandt ist. Mhm. Ähm... Weil ähm, wir beide sind glaube ich so, zu Superhelden würden wir aufgrund unserer körperlichen Kondition wahrscheinlich eher weniger dazu reichen, auch bei mir damals auch schon immer so gewesen, immer kleiner Fettig gewesen, ähm, fand ich den einfach wegen seiner, wegen seiner Schnauze so mhm. so krass und ähm, das hat bei mir angefangen so in der dritten Klasse, dass man bei mir reingeschrieben hat, das war das, das Zeugnis, was ich nie vergessen werde, Basti stört zwischendurch mal einfach den Unterricht, weil er nicht die Stauze halten kann. Ich habe es jetzt mal umgangssprachlich formuliert. Dieses Zeugnis hat mir bei meinen Eltern richtig viele <lacht> Minuspunkte eingebracht. Okay. Und das lag wirklich daran, dass ich, ähm, ich glaube, ich habe im, im Unterricht zwischendurch einfach gedacht, ich wäre jetzt ein Jazz-, ein Air-Jazz-Posaunenspieler und habe immer so getan, als würde ich eine Air-Posaune spielen. Also ganz crazy. Ich habe eine rege Fantasie gehabt und ähm, für mich ist Darkwing Duck sowas wie der Übergang von. Kindheit und was anderes werden, weil ich habe auch viel rum experimentiert, ich habe äh, hab im Internet angefangen mit meinem Nickname, den ich damals immer gerne genommen hat. das hieß The What, Das Was übersetzt auf, auf Deutsch, wo es bei mir auch schon immer darum ging, was ist der jetzt eigentlich? Immer so die Fragen, wer bin ich jetzt eigentlich? Und was bin ich jetzt eigentlich? Und bei Duck und Duck diese verschiedenen Sachen, die er selber anbringt, fand ich halt, sprachlich halt so toll und ähm, ja, das schwingt einfach so ein Stück so ein Stück, äh, Kindheit mit, wo ich wirklich sagen auch würde, hier werde ich nostalgisch. Also hiermit könntest du mich immer kriegen. Ähm, mit Darkwing Duck, Duck EP-Folgen könntest du mich, glaube ich, immer wieder aufs Neue kriegen, weil er mich. So fasziniert und ich halt irgendwann auch angefangen habe, in die Superhelden-Richtung zu lesen. Und das ist natürlich auch die Vorstufe. Also irgendwann Phantomias in Comics oder sowas, das ist der Beginn gewesen, wo ich angefangen habe, mich für Comics zu interessieren und die bis jetzt auch noch mein Leben bestimmen. Ob ich das nur öffentlich mache oder für mich, ich komme davon auch nicht los, weil es einfach eine, eine tolle Leidenschaft ist, die auch in Zeichentrickfilmen einfach, dazu ja. gehört auch die Batman-Serie der damaligen ja, Zeit, einfach super ausgedrückt wird. Und ja. ähm, ich auch immer noch dafür kämpfe, dass, Comic kein, dass Comics sehr viel mehr können. Aber wenn ich mal Bock habe, was richtig Geiles zu lesen oder zu sehen, dann gucke ich mir eine alte Zeichentrickserie an oder kaufe mir einfach einen strunzdummen es gibt, auch Stunz, es gibt auch sehr intelligente, kauf mir einen strunzdummen Superhelden-Comic, bei denen Leute einfach irgendwas bekämpfen wollen. Und wo das gemacht wird, was ich schon damals immer in frühester Kindheit, womit ich meine Eltern zu gut gebracht habe, ich habe Geräusche, die in Comics gemacht werden, geliebt. Peng, die ganze Zeit. Meine Eltern haben irgendwann gesagt, halt einfach mal die Fresse mit dem ganzen und sonst was. Und äh, der Weg war halt durchgeebnet. Und das ist halt so, was Darkwing Duck so ein bisschen für mich bedeutet, ja. Wie ist es mit dir? Was, was, was, würdest, was hättest du genommen, wenn es jetzt um so Zeichentrickserien gehen würde? Was, hast du da so ein Liebl-, hättest du da so ein Lieblings-Theme gehabt, so ein äh, Soundtrack? Von Zeichentrickserien? Ja. Ähm, muss ich jetzt kurz nachdenken. Wäre sehr wahrscheinlich einer auch von den, von den Disney-Zeichentrickserien gewesen. Äh. Goofy und Max, was ja so eine meiner oh ja. Lieblingszeichentrickserien ist, war. Surprise! Auch, das, nee, nee, nee, Moment, war der Titelsong mhm. jetzt nie so mein Favorit? Also, der war eher so, naja, so nichtssagend irgendwie. Also, es war, der blieb nie so im Kopf, wie, wie das bei anderen der Fall ist. Und da wäre es tatsächlich wahrscheinlich DuckTales gewesen. Also, ah, okay. Das ist so einer, der hat mich äh, am, am frühesten begleitet, logischerweise. Oder aber auch äh, äh, Gummibärenbande. Okay. Eins von beiden. Und äh, jetzt gehe ich mal ganz, ganz kurz nochmal ein bisschen off-topic, aber nur ganz kurz. Ja, bitte. Äh, weil DuckTales gibt es ja jetzt wieder in einer Reinkarnation praktisch, in einer Neuauflage. Und äh, damals äh, gab es, oder also damals, weil du jetzt Duckwing Duck gesagt hast äh, und äh, DuckTales gab es immer die Frage, spielen die jetzt in einem Universum oder nicht? Weil es gab ja Überschneidungspunkte mit Quack, dem Bruchpiloten und äh, äh, robo, robo oder wie der hieß. Äh, ne? Gizmoduck oder also äh, auf Deutsch. Ja. Äh, Krachbumente. Krachbumente, genau. Mhm. Der, bei DuckTales aber, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen anders hieß. Aber jedenfalls, ähm, genau, diese, diese zwei Charaktere waren auf jeden Fall in beiden Serien drin. Und äh, jetzt in der neuen Serie führt man alles so ein bisschen zusammen. Äh, es, es, es wird einen Auftritt von Darkwing Duck geben. Und es wird äh, auch äh, von anderen Zeichentrickserien aus dieser Zeit, nämlich den gummibären, der gummibären Gummibärenbande und Captain Baloo, Auftritte geben in gewisser Form. Und äh, <lacht> ja. Das ja. verrate ich natürlich an der Stelle nicht. Aber äh, ja, das soll dann jeder selber gucken. Aber die gibt es ja dann auch demnächst im Free-TV wohl. Also oh. mit dem tollen Soundtrack von Mark Foster, den ich noch nicht gehört habe. Also... Deutsch, das deutsche Titellied kommt von Marc Forster. Und das Titellied ist im Original dasselbe. Man hat es ein bisschen aufgepeppt und es hat so, so kleine Spielereien drin. Äh, es gibt zum Beispiel eine Szene in, in, diese, in dieser Titelmelodie, da klappt, die, äh, klappt so eine Riesenkrake irgendwie, klapp, klapp. Mhm. Und das hat man aber punktgenau in das Lied eingearbeitet. Das ist sensationell. Okay. Also, und Mark Forster als, also das hast du nicht gehört, in Soundcheck ja, von Ja gut, die, okay. ich habe bisher nur den Englischen gehört. Die Englische, äh, auf Disney Day lief die Serie halt schon. Und äh, die erste Staffel zumindest bei den schon synchronisierten Folgen. Und äh, die geht ein bisschen anders ran, die Serie. Die ist auch ein bisschen anders gezeichnet, aber die macht richtig viel Spaß. Und äh, kann ich nur Aber umsehen. geht jetzt nicht in Richtung Quackpack zum Beispiel? Also äh, wenn man die drei Neffen sieht, geht es so ein bisschen in die Richtung, weil die sich jetzt deutlicher unterscheiden. Mhm. Aber, ähm, es sind halt ein bisschen moderner gestaltet, aber es hat eine schöne Backstory und äh, ja, gefällt mir sehr gut. Äh, Donald ist ein bisschen mehr dabei, aber jetzt auch nicht penetrant, also auch nicht in jeder Folge und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Okay, ja, das also äh, würdest du auch sagen, dass äh, bedient so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl, was du so die alten Sachen so mitgibt, nee. freut man sich gar nicht? Okay, mhm. nee. also die Serie ist wirklich. Äh, Komplett ein bisschen anders gestaltet, einige Charaktere auch so, dass man es eigentlich nicht mehr wiedererkennt fast. Aber ähm, nichtsdestotrotz fun funktioniert die Serie oder dieser Neuansatz. Das macht, das macht ja die alte Serie nicht kaputt. Die gibt es ja weiterhin. Also ähm, deswegen, man kann diese Neuinterpretation durchaus gucken. Ja, ja. Finde ich auch übrigens die Art besser, dass man sagt, man macht eher was Eigenständiges und nicht zu sagen, ich mache jetzt ein Mega-Remake, weil ähm. Das ist passiert heutzutage einfach wie, wenn man gedacht hat, vor 20 Jahren hat das gut funktioniert. Ähm, für mich muss das nicht sein, dann gucke ich mir die alten Sachen an. Oder ich gucke sie mir gerade nicht an, um für mich sozusagen diese diese diese heile Weltblase für mich zu behalten und dann einfach nicht zu sagen, okay, es wäre eigentlich doch ziemlich kacke. Aber ich gucke jetzt heutzutage selbst noch Darkwing Duck-Episoden an und denke so Oh, ist schon ziemlich cool. <lacht> Gute Serie gewesen. So auch wie die Batman, Batman 90er-Jahre-Serie, die mit Auf dem tollen Fall, ja. Soundtrack. Das wäre auch ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, vielleicht hätte ich oh, ja. das fast genommen. Äh, weil das ein toller Song. Ja, Song. Wobei der Titelsong ja sehr angelehnt war an die Tim Burton-Filme, äh, ja. ne? und ich liebe die Tim Burton-Filme. Ja. <lacht> ja. ja. ja. Also von ja. Batman Joker und sowas. Ja. Also deswegen, ja, also äh, bei mir ging es jetzt so wirklich Richtung Kindheit so ein bisschen. Und mhm. ähm, ich bin Ach, gespannt, bin ich wie es mit dir weitergeht, äh, ja. Steffen. Ja, mal gucken. <lacht> Ja, mit mir geht's, äh, Irgendwie, Irgendwo und Irgendwann auch mal weiter. Okay. <lacht> ah. Ah, schön. Genau, Nena. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Das ist mein nächster Song und ich würde sagen... Hör mal rein. Reiner, fahr ab. <lacht> irgendwie, Irgendwo, Irgendwann von Nena hat eine Besonderheit. Wenn man in der Google-Suchmaschine Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann von Nena sucht, das 1984 rausgekommen ist, so erhält man statt der deutschen Wikipedia-Seite vorrangig die englische, denn zur deutschen Version existiert letztlich eigentlich gar kein eigener Eintrag, so dass man auch sehen kann, wie international dieser, ähm, dieser Titel ein Erfolg war. Ja, damit äh, klingen wir dann auch so langsam aus äh, Nenas irgendwie irgendwo irgendwann raus. ist jetzt mal ein schönes... Mainstream-Ding, bekannt glaube ich, selbst mir ganz doll bekannt. Mhm. Ähm, was ich ich habe mir gar nicht viel aufgeschrieben dazu, weil er einfach so, er ist auch so bei mir so krass noch im Gedächtnis, weil das sind neben 99 Luftballons, der natürlich der Weltkracher hoch 10 ist, äh, ist das natürlich äh, eines der, den ich äh, auch sehr oft gehört habe. Ähm, ich äh, habe mir den Text ein bisschen durchgeguckt. Und ähm, ich finde die Text, meine Lieblingstextzeile ist so ein bisschen, ich weiß aber auch nicht warum, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht, wo sie selber auch so anfängt, weil dieses Wort Feuerräder finde ich einfach so, wahrscheinlich meint es natürlich Motorräder, oder so aber die Umschreibung finde ich so schön und sie ist ja auch sehr schön, also sie, sie spricht natürlich genauso wie dem ersten Song, den du hattest, äh, schön äh, metaphorisch, also sehr schön, sehr schön, aber ja. was verbindet dich mit diesem Song? Wird mich echt Was verbindet mich mit diesem Song? Das ist äh, das ist halt so, dass man Nena ja irgendwie auch zu DDR-Zeiten irgendwie immer schon gehört hat. Ähm, natürlich hast du dann 99 Luftballons, den hast du ja gerade erwähnt, aber das war jetzt nie so, also es war ein Song, den ich mochte immer, aber der jetzt nie so den Impact bei mir hatte. Und ganz anders war es dann plötzlich bei, bei äh, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Bei mir ist es immer so, wie bei den Comics ist es ja so, dass, dass die mich ganz oft über die Zeichnungen kriegen und bei den Songs ist es bei mir so, dass die mich sehr oft über die Melodie bekommen. Okay. Und da hast du so eine äh, Schwermütigkeit zum Teil mit drin, die sich dann aber auflockert in so einer äh, Fröhlichkeit auch irgendwo wieder. Also, das ist äh, so, es fängt ja auch so eher, ich sag jetzt mal, mollig an. Ja, also mhm. eher, eher so. <lacht> mollig. Naja, du weißt, wie ich es meine, ja? Ja, ja. Und ähm, man hat dann aber so diese Aufbruchstimmung in sich und, und äh, de, wie du das auch schon beschrieben hast, das mit den Feuerrädern und sowas. Und äh, ja. Ich weiß gar nicht, auch gar nicht genau, was was das jetzt an dem Song war, aber wahrscheinlich war es genau diese, diese dieses, auch da wieder so diese Mischung aus diesem leicht melancholischen und dieser Aufbruchstimmung, die das so ein bisschen in mir ja, hervorgerufen hat, diese Passion dafür. Und auch das ist wieder so ein Song, der dann eher mal zum Tanzen eingeladen hat. Ja. Ähm, um, ganz glattlicherweise sogar, weil das, ähm, ja... Das war auch so ein klassischer Disco-Song irgendwie aus dieser Disco-Phase, aber auch schon vorher kannte ich den natürlich. Und der war dann irgendwie auch so einer derjenigen Songs, äh, die immer dazu aufgerufen haben, sich irgendwie mal sportlich zu betätigen, in Ermangelung anderer <lacht> Worte jetzt. Okay, äh, alles klar. <lacht> genau. Ähm, ja, und. Das Besondere an dem Song ist ja, dass es davon nochmal eine zweite Version gibt. Äh, eine zweite veröffentlichte Version oder sogar eine dritte. Also es gibt jedenfalls, den Song gab es nochmal als Neuauflage. Und zwar hat irgendwann mal an, Anfang der 2000er Jahre die Nenner äh, angefangen, klassische Songs nochmal rauszubringen auf einem äh, Album. Und ja. diese ein bisschen zeitgemäßer zu machen. Und da war der mit dabei. Den gab es einmal komplett nochmal in Deutsch und dann gab es den, den in, in, in, in einem Mesh-Up praktisch mit äh, Kim Weil zusammen und das war eine ganz tolle Nummer, weil okay. äh, sie praktisch so dieses deutsch-englische gemischt haben in dem Song. Also sie haben ja Teile von dem Song auch auf, auf Englisch gesungen und äh, fand ich auch phänomenal genial, die Nummer. Krass. Ja? Hast ähm, du dich daran erinnert? Kennst du die Version? Ich glaube, die mit Kim, Kim wild version kenne ich nicht. Nee. Ja, die kenne ich wirklich nicht. Ich auf jeden Fall mal anhören. Okay, also schau es ist es, ist, äh, es ist, es transportiert auf jeden Fall den Gedanken von dem Ganzen. Äh, Kim Wild bringt nochmal so eine eigene äh, Melancholie mit rein, aber auch, auch sie wiederum eine Leichtigkeit, wenn man noch das Video dazu kennt. Und äh, also, es ist so ein ganz toller Song, der beides mischt irgendwie. Also. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, so, ich dieses, äh, dieses äh, auch wieder so dieses melancholische, nachdenkliche zum Teil, aber das dann mischt mit einer gewissen äh, Leichtigkeit irgendwie und ach, so. Deswegen. Sie, sie. Sie fordert ja auch hier schon wieder auf, was man machen soll, aber auch ja. gleichzeitig sagt sie auch, was gut ist. Und das ist so dieses ja. einerseits beschreibt sie, ähm, dass alles so, ne, gut laufen kann, aber man muss trotzdem. die sagt ja sowas wie: Ich baue dir ein Schloss äh, aus Sand, äh, gib mir die Hand. Ne? Also man muss schon was dafür tun, aber irgendwie, also es ist sehr spirituell. Finde ich auch schön. Also ich finde es schön, wenn man mal so, wenn man mal so mal ne, was beigebracht bekommt. Man Muss ja nicht immer alles direkt so platt sein. Jetzt <lacht> finde ich den platt. Das Lied finde ich sehr. Intelligent, ich glaube, das ist so was Typisches, wo du sagen würdest, das könnte man im Deutschunterricht dann auch mal durchnehmen. Wie ist denn hier so der Jambus und der Auchreos versteckt? Wie ist denn der Reimrhythmus? Nein, ja. also was ich, ich wirklich meine ist diesen Song. Richtig. Was will dieser Song sagen? Also, ähm, ich bin nicht der größte Nena-Fan, aber ich finde das Lied ähm, sehr, sehr schön. Also, ähm, hat was. Bist, bist du großer äh, NDW, also Neue Deutsche Welle, war das so dein, dein fandest du viele die davon gut? Und das war jetzt so der, das Top-Ding davon? Ähm, weiß ich gar nicht, ob es das, das Top-Ding war, aber es war auf jeden Fall einer der Songs aus, aus, des, aus dieser neuen deutschen Ballet Zeit die mich äh, am meisten imponiert haben. Ja. Und äh, ja, äh, was heißt ein großer Fan? Also ich hatte so meine Phase, natürlich, da hat man dann sowas gehört, äh, diese die ganzen neue deutsche Bälle-Hits aber da sind nicht viele davon übrig geblieben und äh, irgendwie irgendwo irgendwann ist einer davon, der übrig okay. geblieben ist. Und äh, ein anderer ist noch der Goldene Reiter von Joachim Okay, und, ja. Äh, äh, ja, das sind halt so Songs, die dann doch mal ein bisschen noch eine, eine andere Ebene haben, eine andere Erzählebene, wo man vielleicht doch mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt vielleicht irgendwie. Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig Nee, aber. Ist äh, ja nicht schlimm. Ja. ja. Ich, ähm, bei mir ist das ja so, dass alles, was Neudeutsche Welle natürlich bei mir eher nachgelagert kommt. Der Song ist von 84, ich ja, ja. bin 86 geboren, also. Das habe ich, hab hab ich, ich auch nicht live gehört damals. <lacht> Also, sehr wahrscheinlich ähm, nicht. Naja, bei mir ist das halt so ein bisschen ähm, nachgeschwappt äh, und hatte auch so eine Phase, wo ich die Lieder sehr gern gehört habe. Ähm, wurden natürlich auch eher so in Richtung Partykracher mit rein, mhm. äh, so bei typischen Motto-Partys mit reingenommen. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich das jetzt so mal unabhängig davon ablöst, was für, was für ähm, Partyrichtung das so ausschlagen kann, ist das doch ein sehr, sehr, sehr interessantes Lied auf jeden Fall. Ich kann das verstehen, dass man da so. Naja, ich habe ja vorhin schon mal erzählt, drin. dass, dass mhm. wir dann auch so die Disco-Phase hatten und da gab es dann, da dann immer so einen äh, ndw block sag ich mal. Also das mhm. heißt, da hat man dann eine Stunde oder anderthalb äh, sehr viele NDW-Hits so gespielt und da war sowas natürlich immer mit ganz vorne dabei. Ja. Okay, ähm, ich guck gerade mal, ja genau, ähm. Ja, krass. Ja, sehr schön, interessant. Auch schon wieder ein interessanter, interessanter Songwahl auf jeden Fall. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass das ähm, so von dir kommt. Ähm, dann würde ich, wenn du jetzt zum, zu dem Thema nichts mehr hast, würde ich zu meinem zweiten Song kommen. Ja, mach du mal weiter. Ich mach mal weiter. Ähm, ja, bei mir wird es jetzt ein bisschen ähm, rockiger, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und auch äh, ein bisschen, ja, vielleicht äh, geht so in Richtung meine pubertäre Zeit. <lacht> Deswegen, ähm, auch ich hatte so meine rockige Phase und dazu gehörte vor allem das Lied, was jetzt kommt, nämlich Linkin Park in the End. Linkin Park ist eine in, im Jahre 1996 in Los Angeles gegründete Band, die vor allem im Jahre 2017 Schlagzeilen damit gemacht hat, dass ihr Frontsänger Chester Bennington sich das Leben genommen hat. Am 20. Juli 2017 wurde er tot aufgefunden und ähm, aufgrund dieser Tat in der Ret Retro-Perspektive äh, nimmt man auch die Texte von Linkin Park ganz anders wahr. Darüber sprechen gleich auch Steffen ja, es ist soweit, lieber Basti, das erste Mal. In dieser Aufnahme habe ich Pippi in den Augen. Ähm, naja, nicht zuletzt, weil dieses Lied natürlich immer schon äh, irgendwie berührt hat. Aber seit dem Umstand, dass der äh, gute Chester Bennington äh, ja nun mal verstorben ist, äh, und das auf relativ tragische Weise ähm, das noch mehr, berührt. Ja, ne? du hast... Äh, ich finde es krass, dass du gerade... Ähm, mit Tränen in den Augen gesagt hast. Ich hatte mir schon beim Hören jetzt gerade gedacht, ähm, wie krass es ist, was Musik so... Deswegen will ich das ja auch gerade machen, wie schnell Musik eine Stimmung ändern kann. Wir hatten gerade noch mit Nena äh, irgendwie irgendwo irgendwann, das ja sehr positiv ist mit einer Handlungsaufforderung. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit... Ähm, mit dem Sänger, mit, ich bin, mit dem Chester Bennington, ähm, ist auch etwas, was jetzt im Nachklapp ähm, mich auch lustigerweise, lustigerweise eigentlich nicht, eigentlich auch ähm, sehr berührt hat. Ähm, nicht zuletzt wegen dieses Liedes, äh, sondern auch wegen dem letzten Album, das rausgekommen ist. Als es dann äh, Chester Bennington ist ja der Frontsänger bis 2017 gewesen, der hat sich 2017 das Leben genommen. Und wenn man sich das letzte Album von denen anhört, ähm, dann denkt man sich im Nachhinein, warum gab es so viele Hinweise und warum hat keiner was gemacht? Also, die, die ganzen Texte strotzen nur so von Aber das kann man immer nachher uminterpretieren, und um zu sagen. dass ja, okay. Man weiß es natürlich letztlich auch nicht. Ähm, auch schon Linkin Park in the End hätte man schon als Hinweis für, es ist doch egal, was ich mache, beenden wir den ganzen Kram doch hier. Mhm. Und, ähm, ich kann total verstehen, dass du so Pipin aus Aber bei mir hat's ja auch gerade völlig die äh, Stimmung wieder gedämpft. Mhm. Ähm, um es vielleicht wieder ein bisschen zu heben, sind eigentlich die Umstände, warum ich diesen Song für mich so gespeichert habe, vielleicht ein bisschen lustiger, vielleicht auch sogar ein bisschen ähm, frivoler. Ähm, <lacht> Erzähl. Und zwar, ja, ich habe drei Punkte aufgeschrieben, die ähm, ich will sie mal vorlesen. Ich schreibe für mich immer so ein bisschen auf, warum ich von irgendetwas erzähle. Und zwar Silvester, Spätentwickler und Euroumstellung. umstellung Das kommt alles so ein bisschen zusammen. Das sind so ein bisschen die Sachen, die ich mir bei diesem Lied gespeichert habe. Das hat natürlich jetzt bei In The End noch so ein bisschen andere Dimensionen bekommen, wegen des Todes des Sängers oder auch, weil das Lied natürlich auch eigentlich von Haus aus kein so fröhliches ist, wenn man sich den Text mal so mit anhört. Und zwar im Jahre ähm, 2000 auf 2001 ist ja, glaube ich, der Euro umgestellt worden, richtig? Oder von 2001 auf 2002? Okay. Auf jeden Fall, das war's. Es war also ein... Ähm, sehr interessantes Silvester. Es war vor allem ein interessantes Silvester, ähm, weil, ähm, <lacht> ja, ich bin von, also wenn ich 2000 auf 2001 fahre ich also 14, 15, ja, also in die Drehe und ich war zu Silvester mal über Nacht ähm, bei zwei Mädels und hatte noch meinen damals guten Kumpel mit mir dabei. Mhm. Und... Ai, ai, ai. <lacht> Hast du nicht von was von Sportbetätigen gesagt? Also keine Sorge, ich bin später Spätentwickler, die Geschichten werden jetzt nicht so Frivol. Und ähm, die eine Sache, die mir da so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ich versuche sie so ein bisschen zusammenzukommen, ist, dass äh, ich, der äh, äh, lustige kleine Dicke, äh, der große Kleine, der große Dicke, und der Kumpel, der interessanterweise zwar total verpickelt war, aber irgendwie interessant war, dadurch, dass er gerne Gothic gehört und sowas, ähm, das dann halt nachher irgendwann getrennt. Ähm, Silvester irgendwie aufgrund von sportlicher Betätigung des, äh, des ein, zweier Leute, die dabei waren, passiert ist. Ja, ah, dann, ja. Blieb der andere, dann blieb der andere natürlich nichts übrig, als sich mit mir so <lacht> zu unterhalten. Mhm. Und jetzt kommt das Thema Spätentwickler. Also es gibt die lustige Geschichte, ähm, das ist wahrscheinlich bei vielen so gewesen, dass ich zum Beispiel sehr lange gebraucht habe, bevor ich verstanden habe, was ein Wichser ist. Ich habe, glaube ich, viel länger als alle anderen gedacht, es wäre einfach nur ein Schimpfwort und habe dementsprechend auch wahrscheinlich, wenn ich sauer war, Frauen als Wichser bezeichnet, was ja irgendwie ziemlich dumm ist. Und so ungefähr kann man sich das dann hier vorstellen. An Silvester 2000 auf 2001 hat, glaube ich, dieses Mädel versucht, irgendwas mit mir zu starten. Ich habe nur leider nicht verstanden, was sie von mir wollte. Also du musst dir das comedymäßig, mäßig so vorstellen. Ich sage sowas wie, boah, geil, Spider-Man, toll. Und sie sagt sowas wie, ja, ich könnte ja, ich könnte ja Mary Jane Parker sein. Lass mir, äh, spinn doch mal dein Netz um mich herum. Und ich so, krasse Idee, aber sollen wir nicht lieber lesen oder zocken? <lacht> Ungefähr so. Ich kann es nicht genau wieder mit rübergeben. Also so typisch für mich als, ich habe wirklich sehr lange gebraucht, bevor ich verstanden habe, was da passiert ist. Und im Nachhinein habe ich gedacht, hm. Als ich dann auch noch so Geschichten original gehört habe, was so im Nebenzimmer passiert sein sollte, als, also in dem Alter, als mir das erzählt hatte, wurde mir dann sowas gesagt, wie ja, die eine hat dem einen eingeblasen, mhm. <lacht> habe ich nicht gewusst, was das heißt. Und ich habe mir dann immer, <lacht> das klingt jetzt ziemlich dämlich, aber ich habe immer gedacht, so, warum sollte man sich gegenüber sitzen oder anpusten? So warm ist doch gar nicht. Also auf dem <lacht> Niveau. Ja. So dumm kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist das Erste und auf, auf dieser Silvesterparty wurde halt Linkin Park in the End immer und immer und immer wieder gespielt, sodass sich das bei mir reingesteigert hat. Mhm. Oh, das war zum Thema Spätentwickler. Das, dazu gibt es noch genügend Beispiele. Und irgendwann eine ähm, eigene Sendung zu machen. Ja, um irgendwann eine Sendung zu machen. Die nennt sich Spätentwickler. Und die andere ist, ähm, das ist jetzt nur noch eine kleine Anekdote im Nachhinein. Ähm, Herr Richelzagen braucht ja wirklich nicht nur bei solchen Sachen äh, im Relativ-Langen. Ich habe schon gewusst, dass der Euro irgendwie umgestellt wird. Ich habe naiv geglaubt, ich kann ja auch überall immer noch mit D-Mark bezahlen. Ja, mit dem einzigen Bus, mit dem man aus dem Ort, wo der herkommt, der weit weg war, rauskommen wollte, habe ich dann meinen 20-Euro-Schein gezogen. Weil die Fahrt hat, glaube ich, 10 Euro damals gekostet. Und der hat gesagt, ich nehme doch keine D-Mark mehr an, wir haben jetzt Euro, du Dödel. Ja. Mhm. Und dann weiß ich nicht mehr, wie ich aus diesem Ort gekommen bin, aber der Busfahrer war sozusagen das erste Erlebnis mit: Hallo, wir haben das neue Geld, tolle neue Möglichkeiten. Ist mir scheißegal, das alte Geld interessiert mich nicht. Wo man uns noch gesagt hat, man kann das noch beliebig lange, ein Jahr, zwei Jahre lang umtauschen, gibt es eine Karenzzeit. War dem Busfahrer scheißegal, der hat uns stehen lassen. Ich musste meine Eltern anrufen. Mhm. Super. Die hatten dann keinen Bock darauf. Ja, ähm. Das sind so aber dann die, also auch in also, the end quasi. Also auch in the end. Also mhm. ich hätte, ich hätte in dieser Silvesterzeit hätte ich viel in the end machen können, äh, in the happy end. Aber ich habe es noch nicht verstanden. So drei Jahre später <lacht> habe ich so gedacht so, ach so, dumm. Was soll mal Also es gibt dem vielleicht noch so einen komödiantischen komedian Touch, aber natürlich. Das Lied, wenn man es hört, ähm, das war halt unser Party-Lied so ein bisschen, wir waren eher aufs Rock gebürstet. Ich hatte auch eine Zeit, in der ich auch ähm, sehr viel darker gewesen bin. Ähm, das wollte ich aber jetzt nicht so reinbringen, weil es nicht so prägend war, weil ich das eher so übernommen habe vom guten Kumpel. Dazu kommt später noch irgendwann die zum Thema. Ich übernehme ein Lied von den Interessen eines Kumpels von mir, weil der hat wirklich richtig krasses Gothic gehört. Also, ich habe auch äh, Subway to Sally gehört oder äh, ich glaube Schandmaul, heute auch was in die Richtung. Und die sind richtig, außer also Him, die Subway sind ja to noch menschlich. Die habe ich natürlich auch viel später erst entdeckt. Aber, also. Ja, genau. Und die Sachen habe ich halt auch gehört. Wir, müssen, und auch wir müssen dann sowieso an diese Sendung noch so einen kleinen Appendix dran basteln, irgendwie, oder an mhm. diese Sendungen, weil, ja. ähm, äh, wie schon angedeutet ist, die zehn Songs, die wir jetzt hier jeder haben, das bildet wahrscheinlich nicht die Hälfte <lacht> oder nicht, nicht ein Drittel <lacht> von allem ab. Nee, nee. Sondern äh, das ist äh, natürlich nur so ein schon Tropfen auf dem heißen Stein und das ist korrekt. Ich, ich wollte sowieso dann noch so ein paar Sachen irgendwann mal ergänzen, aber wie gesagt, uns sind ja da die Möglichkeiten auch äh, relativ frei, mhm. ähm, welche Bands so ich erst relativ spät entdeckt habe und oder gerade noch entdecke und und so weiter und so fort. Also, das äh, könnte man dann ganz gerne mal Gerne, finde ich super. W bin ich immer total interessiert dran. Ich, ähm, wie gesagt, diese darken Sachen, Subway to Sally und sowas alles, fand ich mega, ähm, habe ich, hab ich mich richtig böse gefühlt, weil ich gedacht so, habe, ich jetzt so richtig böse morgens. Oh, jetzt so so ich, jetzt weiß ich endlich Musik. jemanden, der mit mir mal zum Subway to Sally Konzert geht. Bo also, Konzert muss jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Doch, <lacht> ich natürlich. Auch, ey, boah. Natürlich. Ähm, <lacht> aber die haben auch wirklich so richtig Muss der Live auch ganz gut sein ich hab auch ähm, das ist da werden manche vielleicht wieder aufschreien ich bin auch dann irgendwann darüber auf Rammstein gekommen die ich dann auch gut fand also ich mhm. bin äh, es gibt bei Rammstein sehr schöne Balladen die ich richtig krass finde mhm. und ähm, ja und Linkin Park war für mich dann halt eher sowas wie ich habe Linkin Park gehört ähm, ähm, auch eine Band die später kommen wird die dann eines meiner favorite Songs all time gemacht hat ähm, also Krasse Zeit auf jeden Fall und besch beschreibt so ein bisschen gut meine Jugendzeit und äh, verbinde ich halt mit diesen Spätentwickler-Sachen und dieser einen Silvesterparty. <lacht> ja. gut, ähm, gut, das war's zu mir. Wie sieht's denn bei dir aus, Steffen? Bei mir. Ist da noch ein Song bei dir auf Halde? Ja. Äh, okay. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu. Aber die ja. erzähle ich natürlich erst nachdem wir uns den Song wieder angehört haben. Mhm. Der nächste Song von mir ist äh, ein Song. <lacht> ist ein Song. <lacht> ist ein ein Song. <lacht> Können wir auch einfach stehen lassen. Können wir auch einfach stehen lassen. Aber vielleicht sagt sie trotzdem noch, was wir zu hören. <lacht> don't You ist der Song. Mm -hmm. ja. mit, dem, mit dem Zusatz in Klammern forget about me. Und der ganze Song ist von den Simple Minds. Und den hören wir uns dann jetzt erstmal kurz an. Don't You forget about me. Von den Simple Minds, einer schottischen Rockband, wurde 1985 extra für den Film Der Frühstücksclub geschrieben und hielt sich ähm, 23 Wochen lang in den deutschen Charts auf. Die höchste Platzierung war in dem Fall eine vierte Platzierung und ähm, das äh, Lied wurde zunächst aufgenommen, ähm, wurde zunächst Brian Ferry und Billy Idol angeboten, die jedoch eine Aufnahme in dem Fall ablehnten. Ja, das war, äh, wenn ich jetzt nicht gerade vergessen habe, Don't You Forget About Me. Ich habe aber diesen Song jetzt gerade nicht vergessen. Ähm, den haben wir uns jetzt gerade angehört, Steffen. Und ähm, ich muss sagen, ähm, das ist so der Erste, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt, ähm, das ist für mich so ein ähm, schöner... Also für mich ist das eher so in Richtung geht, guter laune Song, aber wenn ich mir so den Text so ein bisschen durchgucke, ähm, weiß ich das so gar nicht. Also bei den, bei den Songs jetzt schon von dir häufig gewesen, dass ich gedacht habe so, eigentlich ist es ein guter laune Tanzding, aber wenn man so den Text sich so ein bisschen anguckt, weiß man nicht immer so, ob das alles immer so positiv ist, aber... Ein schöner Song. Ich habe auch direkt, du hast es ja mitbekommen, direkt mitgemacht. Beim Endteil, wo er vor sich hin La La La La Land ansingt, äh, da konnte ich dann auch mich nicht zurückhalten. Ist ein schöner, schöner Mitmachsong. auf ja, jeden der Fall. Ja, der der hat hier viele Tanzsongs rausgesucht heute. Der hat, der hat <lacht> den, den, das Tanzbein <lacht> geschwungen. Und da frage ich mich, ähm, was, du hast gesagt, du hattest eine interessante Anekdote dazu. Ja. Äh, da würde mich interessieren, was dahinter steckt. Ich, es gab die Situation, also ich kann dir den Film, ich kann dir den Film, ja wo dieser Song äh, praktisch der Teil des Soundtracks ist, nämlich äh, The Breakfast Club, der Frühstücksclub. Mhm. Ja, das ist ein Film aus den 80er Jahren, meine ich auch, und der hat äh, so, eine, so, so ein Coming-of-Age-Ding drin, obwohl sich das alles äh, innerhalb eines Wochenendes mehr oder weniger abspielt oder sogar nur eines Samstags. Und zwar geht es ja in dem Film darum, dass praktisch eine Gruppe an Jugendlichen ja zufällig zusammengewürfelt wird, äh, weil sie nachsitzen muss. Und das ist so ein, ein ganze Ding, ist so eine Art Kammerspiel. Und ähm, die legen auch ihr äh, also offen. Ja. Die, die die machen praktisch im Grunde über den ganzen Film hinweg so eine Art Gruppentherapie und äh, wechseln ihre Rollen. Also die haben dann praktisch sowas wie... Der eine kommt halt so und so rüber, der ist der Raudi und sowas und äh, am Ende kommt dann raus, naja, eigentlich hat er doch eine ne relativ äh, weiche Seite und, und, ähm, ja, also, sie tauscht dann mehr oder weniger so ein bisschen die Rollen, also, sie, sie, es kommt raus, sie spielen eigentlich Rollen, nämlich die, die von ihnen erwartet werden und, äh, ähm, ja, jetzt spreche ich mehr über den Film als über den Song. Aber am Ende, am Ende des, äh, des Films kommt äh, dieser Song praktisch so bei, bei der Outro-Musik und äh, es ist, ähm, ja, also seitdem ist er in meinem Gedächtnis. Natürlich hat man den Song auch vorher schon mal ge gehört, weil der kam auch da am Radio. Ich habe auch den Film erst relativ spät entdeckt damals, logischerweise, weil äh, so Filme man wahrscheinlich erst später sieht. Aber irgendwie hat mich der Film damals schon sehr beeindruckt obwohl das jetzt so ein Kammerspiel hat, der jetzt überhaupt keine Action in sich hat, wie gesagt, sie sitzen da mehr oder weniger die ganze Zeit und unterhalten sich über Dinge. Und ähm, das war so eine ganz, ganz neue Art Film für mich persönlich Aha. damals. Und deswegen ist auch immer dieser Song damit verbunden. Aber die eigentliche Anekdote, die ich erzählen wollte, also ich verbinde diesen Song mit dem Film und äh, ja, jetzt komme ich auch wieder auf den Film, weil... Ähm, Deswegen begleitet mich aber auch der Song die ganze Zeit. Äh, ist halt äh, die, dass ich mal mit jemandem zusammen ähm, so ein Spiel gespielt habe. Das war so ein Filmquiz. Okay. Und äh, es gab eine Beschreibung, da schoss mir nur allein von der Beschreibung her, ich konnte überhaupt nichts anderes damit assoziieren als Frühstücksclub, The Breakfast Club. Mhm. Und äh, ich sage das so. Und zwar war das so ein Spiel, das spielte man so auf äh, auf dem DVD-Player, ließ praktisch äh, die Quizfragen durchlaufen und dann seen hatte it? man. Hä? Hieß das Seen It, weißt du das? Ob kann es das sein, das das? dass es das okay. sogar war, ja? Also irgendwas mhm. in dieser Art. Mhm. Und ähm, ich sag so, Frühstücksclub. Und äh, ja, die, die mit mir gespielt haben, so spöttischerweise, kannten den Film nicht und sagten, das, das, den Film gibt's doch gar nicht. Ich so. Ja, nur weil ihr jetzt wieder was nicht kennt, äh, gibt es das nicht, ja. Und ähm, tatsächlich kommt die Auflösung und was stand dann da? Frühstücksclub. Ja. <lacht> <ich so> guck <lacht> da, was hast du da jetzt reinprogrammiert. <lacht> <lacht> so, so diese klassische <lacht> ja. Ja. ja. Ja, genau. Nee, also deswegen. Vor diesem Hintergrund, äh, aber auch nicht nur vor diesem Hintergrund, sondern weil mich dieser Film auch irgendwie so nachträglich beeindruckt hat, begleitet mich halt dieser Song dazu immer und ich muss immer, wenn der läuft, irgendwo eben an diesen Film denken. Ah, ja, wenn auch, ein, wenn auch so ein Film ein mitkommt, ähm, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Frühstücksclub, klingt gut. Ja. Klingt, klingt so ein bisschen, ist das Kammerspielartig aufgebaut, dieser Film? Also, dass sie viele ja. an einem Ort sind? Ja, klar. Okay. Ja. Das war damals so eine ganze Clique an, an befreundeten Schauspielern, die da mitgespielt haben. Also einer mhm. ist äh, Emilio Estevez, also der Bruder von Charlie Sheen. Ja. Dann, mhm. äh, wer war da noch alles mit dabei? Ja, frag mich jetzt nicht nach Namen. Aber es war nee, so, nee, eine okay. ganze, so eine ganze Clique. Die haben wohl mehrere äh, Filme zusammengespielt. Und äh, äh, ja, und das war jetzt so, ich, ich würde mal behaupten, der bekannteste so aus dieser, äh, aus dieser Reihe. Ja. Mhm. Okay, krass. Ja, manchmal sind es auch einfach einfache Sachen, die einen so mitnehmen. Bei mir waren es jetzt am Anfang ja auch im ersten Song die Zeichentrickserien ne, und mhm, so. kann ja auch einen Film einfach äh, einen so mitnehmen. Haben wir dann wieder ähm, auch nochmal ein Beispiel, ja. ja. Das stimmt allerdings. Ähm, bei mir kommt lustigerweise auch nachher direkt ein Beispiel, aber das, darauf wirst du nicht kommen. Ähm, okay. Ich, ähm, ja, ich würde dann jetzt auch mal die Laune ein bisschen heben, mhm. <lacht> Steffen, denn wir hören jetzt auch von mir mal ein paar ähm, Damit wir mal so ein bisschen in Tanzfeeling kommen, <lacht> machen wir jetzt gleich einfach mal live hier, natürlich nicht Video aufgezeichnet, sondern nur für Podcast, das wird keiner hören, die schöne Macarena-Dance und den hören wir uns jetzt an. Oh Gott. Macarena von Los Del Rio äh, wurde in den 90er Jahren ein weltweiter Hit von dem One-Hit-Wonder Los Del Rio und ähm, wer sich für eine lustige Szene mit dem Macarena interessiert, der sollte mal Madeline Albright das Macarena ähm, googeln oder besser gesagt auf YouTube anschauen, denn äh, dort zeigt Madeleine Albright dem Botschafter von Botswana, wie der Macarena zu tanzen. Das ist. Eine sehr lustige Sache, wenn man sich überlegt, dass hier hochrangige Politiker bei den United Nations ganz Schritte lernen, nämlich den Macarena. Okay. <lacht> Der Basti und ich, wir haben uns jetzt gerade mal sportlich betätigt. Boah, ich bin so am Schwitzen, furchtbar. <lacht> haben alle Glieder, die wir so haben, von uns geschleudert. Ja, und... Also, das klingt schon wieder irgendwie komisch, aber wie kommt es zu dem Song, Basti, <lacht> erklär. Wie komme ich auf den Song, Steffen, hast du gerade gefragt. und Ja, ähm, <lacht> ähm, ja ich habe auch, äh, du hast ja in unserem Trello gesehen, manchmal habe ich ja Beschreibungen zu manchen Sachen hingeschrieben. Und bei oh, Los de Rio Macarena habe ich auch was hingeschrieben. Auf Party. Und da habe ich äh, Party hingeschrieben, ja. Ähm, ich finde, man muss ja nicht bei jedem Song immer großartig... Ähm, <lacht> großartig, einen eine tieferen Sinn in haben. Ähm, ich kann aber, ähm, mit diesem Song verbinde ich wirklich, wenn ich Party machen gehe. Ich bin natürlich okay. auch jetzt ein älteres Modell. Ich bin auch in den 90ern aufgewachsen. Und ähm, ja, was für andere der Ketchup-Song ist in den 2000ern? Oder ähm, da gibt es noch irgendwas Neues jetzt gerade, was ich nicht mitbekommen habe. Gerade nicht so im Kopf. Debbing, äh, Dabbing, hey, Dabbing bei bin den... Bin bei, bin bei bin F. Nee, ja. Partito. Aber da weiß ich nicht, ob die so einen Tanz haben oder sowas. Okay. Ähm, es, es, es, mir geht ja vor allem darum. Gangnam Style, sehr gut. Das, das ist zum Beispiel auch sowas, was in den Nullern oder also Zehnern so ein bisschen mit rüberkommt. Und ähm, Los de Rio, wenn ich Party machen gehe, ist das Besten der Song, dann ist mir auch Auto scheißegal, wie viele Leute auf der Tanzfläche drauf sind. Wenn der Song gespielt wird, gehe ich auch alleine drauf. Und meistens ist es so, ich gehe auf die Tanzfläche und dann folgt mir irgendwann ein Rudel Frauen hinterher, sodass ich aussehe wie ein ähm, gymnastik äh, instruktor äh, der sagt, los geht's Mädels, die Yoga-Gruppe geht ab. Und ähm, das ist so weit super dass, super. dass selbst auf meiner... Ähm, auf meiner Hochzeit ähm, eine Choreo eingeübt worden ist. Wir sitzen als Brautpaar vorne und dann kommen die Kinder auf die Idee vorne, äh, die Kinder und ein paar Frauen auf die Idee vorne Macarena zu tanzen. Machen das aber extra ganz schlecht. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Bewegungen gehen. Und dann fangen sie natürlich irgendwann alle auf mich zu zeigen und sagen so, du musst uns das zeigen, wie das geht. Ja, und diese die wir haben es ja gerade selber auch noch gemacht. Also du kannst du kannst dich nicht dagegen wehren. Auch du hast vorhin direkt sofort gewusst, ich muss die Hände ausstrecken, ich muss irgendeinen Scheiß machen. Perfekter Song. Das ist für die Leute, die wie wir beide eigentlich Tanz- behindert sind, mhm. die, nicht, die nicht in der Tanzschule waren oder die auch kein Rhythmusgefühl haben, wie wir beide, die einfach sagen, okay, ich kriege da einen vorgefestigten Rhythmus, ich muss nur diesen komische, diese komische Handfolge machen und ein bisschen hüpfen. Finde ich einen guten Einstiegssong. Natürlich denken sich viele Leute, Ah, da mache ich mich auch total lächerlich, aber wenn der ganze Raum anfängt, Macarena zu machen, dann ist das auch scheißegal, oder? Mhm. Dann haben alle Leute für einen einzigen Song Spaß gehabt und ich sage dir was, das ist einer der Songs, die ich wirklich auch... Das ist der schweißtreibendste Song, aber den halte ich immer bis zum Schluss durch. Und ich mache auch immer die schnellere Variante. Und ähm, das ist mein, mein äh, Party-Empfehlungssong. Okay. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich habe kein aber konkretes hab ich Erlebnis. Das eigentlich fast gar nicht. Oh naja, gut, okay, ja. Ja, ist, ist ja nicht schlimm. Aber ja. äh, ich finde, man muss auch mal ein, Also wenn ich auf die Insel gehe und ich hätte Macarena dabei, würde mir auch reichen. Dann würde ich den ganzen Tag gut Laune haben und wahrscheinlich irgendwann totsterben, indem meine Hände so ausgebreitet vor mir liegen. <lacht> ja. Weil ich diesen Song immer noch nachtanze. Ja, mhm. das ist es auch schon. Macarena. Gut, gut. Ja, mein nächster Song. Mhm. Wollen wir noch weitermachen? Ja, ähm, Ja, warum nicht? Ähm, die Ärzte. Ja. Wir hatten es ja schon mal davon. Äh, einer unserer Podcasts ist eine meiner Lieblingsbands, schlechthin. Ja. Und äh, natürlich maßgeblich daran beteiligt ist ein Song, nämlich Schrei nach Liebe. Und das habe ich dir schon mal erklärt, äh, dass der einer meiner... Lieblingssongs ist und der kann auch gerne von anderen Bands interpretiert werden. Und achso, wir wollten uns den erstmal anhören. Meine, das, ne? Genau, dann okay. hören wir uns das Ganze doch jetzt mal an. Schrei nach Liebe von den Ärzten hat auch jetzt wieder an Aktualität dazugewonnen. Diese Aufnahme von Basti und Steffen passierte am 9.8.2018 und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ähm, in Chemnitz haben Rechtsradikale angefangen äh, mit Ausschreitungen und Demos gegen ausländische, Menschen ausländischer Herkunft ähm, aufgrund einer Tat von ähm, zwei Männern, die erstochen haben in Chemnitz und ähm, dabei sein bei den Demonstrationen äh, der Hitler Hitlergruß gezeigt worden. Es wurden Jagd auf Flüchtlinge gemacht, ähm, Ja, somit hat auch der, das Ärztelied Schrei nach Liebe wieder einen aktuellen Bezug bekommen und äh, Steffen und Basti werden jetzt äh, in etwas längerer Form genau diesen Missstand äh, diskutieren, wobei diese Aufnahmen hier auch vor den äh, Sachen, vor Chemnitz passiert sind. Dementsprechend auch keinen Bezug darauf nehmen. Aber schon die letzten Jahre seit 2015 ähm, die Situation ja immer angespannter wird im Osten Deutschlands. Ja, da wurden uns doch jetzt mal politisch gerade die Ohren voll geblasen. Wir haben gerade Schrei nach Liebe gehört von den Ärzten. Mhm. Dein ähm, Einsteigersong von den Ärzten. Und zu Ärzten könnte ich auch ganz viel sagen. Aber ich mich würde jetzt sofort interessieren, das, Ärzte sind deine Lieblingsband. Warum? Warum dieses Lied? Was hat es mit den Ärzten auf sich? Warum gerade diese Band? Ja, ähm, also als das Lied damals rauskam, das war, da waren die Ärzte ja neu für mich. Die gab es ja vorher nicht. Also, das heißt, äh, das habe ich später erfahren, dass es die vorher schon mal gab. Und dass das praktisch der Song war, mit dem sie sich halt äh, wieder vereinigt äh, haben und äh, praktisch äh, dann mit dem dritten Mann, mit Rod, äh, praktisch zusammen die Ärzte neu formiert haben und äh, dann kommt da so ein Song um die Ecke, der äh, gleich so brachial daherkommt. Ja? Mhm. Ähm, der hat bei mir damals ganz viel ausgelöst, der Song, äh, weil, wie du weißt, komme ich ja aus dem Osten und äh, da hat sich damals zu dieser Zeit natürlich sehr viel abgespielt, äh, was ich so nicht verstanden habe. Also ja, Das sind dann plötzlich äh, Schulkameraden, in eine Richtung marschiert, kann man schon sagen, die angsteinflößend war, also so menschenverachtend. Und, und man konnte erst gar nicht richtig greifen, was bedeutet das, was steckt da dahinter. Ja? Und das hat, man, das hat man für sich und auch das, das so nach und nach erschlossen, was das eigentlich bedeutet, was, was da jetzt dahinter steckt. Und wenn man sich dann mit dem einen oder anderen auch mal unterhalten hat, also nichts Tiefgründiges natürlich, das war alles sehr oberflächlich, äh, weil ja. mehr haben die Leute auch irgendwie gar nicht zugelassen. Ähm, das ist ähm, angsteinflößend, was, was einen da so treibt. ja. Äh, in dieser Phase, als es damals so war, war natürlich auch ganz viel, hat er erst mit reingespielt, dass es da naja, so eine Gewaltsehnsucht gab bei einigen jungen Leuten offensichtlich und äh, da hat man sich dann ganz schnell eben solchen Gruppen angeschlossen, die menschenverachtend, ausländerfeindlich und so weiter äh, durch die Gegend marodiert sind. Und das ist bei so ländlichen Gegenden wie der Gegend, wo ich halt herkomme, äh, ganz schnell passiert. Und äh, da bin ich heute heut noch ein bisschen stolz. Also eigentlich ist das nichts, worauf man stolz sein muss, weil äh, es ist ein ganz normaler Menschenverstand, den ich da offensichtlich an der richtigen Stelle gehabt habe, dass ich nie mit diesen, mit diesen Strömen geschwommen bin, also ich war immer schon dagegen, gegen sowas und äh, nur weil das jetzt alle machen, muss ich das nicht mitmachen, also das, mhm. es ist, äh, hat sich mir immer äh, ja, also das war nie mein Ding, ja, irgendwie jetzt äh, so, so einen Strom mitzuverfolgen. Und äh, zum Glück kann ich nur sagen, weil äh, ich weiß nicht, wie viele jetzt noch so denken. ja, das ist, äh, Man spricht ja nicht ständig mit den, mit den Leuten. Ähm, ja. Man hat sich ja dann auch irgendwann losgelöst davon. Also spätestens dann, als ich hierher gezogen bin, war das Thema eh gegessen. Aber... Ähm, das ist halt, ähm, ja was soll ich sagen, also mit dem Lied letztlich kam dann dieser offene Protest dagegen. Also man hat so diese Entwicklung äh, mitgekriegt, man hat mitgekriegt, dass an anderer Stelle, aber von uns aus gesehen gar nicht so weit weg, nämlich in Rostock damals, ähm, sehr viel eskaliert ist in der Hinsicht und äh, ja, das hat das, das hat das Ganze noch mehr äh, einen, nachdenklich gemacht oder auch ein Stück weit ängstlich, weil äh, du konntest ja dann gewisse Parallelen ziehen. Aha, okay. Die sind da wegen Ausländerfeindlichkeit, haben die Gebäude angezündet und Menschen verfolgt und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, dasselbe könnte jetzt hier genauso passieren. Also, ähm, also damals in der Gegend, wo ich herkomme. Ja? Und ähm, weil die Plötzlich dann auch alle angefangen haben, Springerstiefel zu tragen, Bomberjacken, sich die Köpfe rasiert haben und äh, es, war, es war echt, äh, ja, siehst, mir fehlen die Worte. Also irgendwie, mm. das, das hat mich nachträglich äh, ja, schon, schon schockiert, wie man sich ja. so, so anschließen kann, so eine, so eine Ideologie. Ja, also, es ist schwierig. So eine, ja, und dann kam halt so ein Lied und hat offen, offene äh, Fahne dagegen bezogen, also offene Stellung und äh, da waren dann halt auch diese Typen in dem Video, die genauso aussahen und die äh, aber regelrecht runde geputzt wurden von den Ärzten und mhm. äh, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, äh, auch von den Mädels dann irgendwie versucht wurden, wieder in eine richtige Richtung ja, in dem Musikvideo, genau. genau. Ja, in, in dem oben. Musikvideo. Mit, ja. Ja. Und, ähm, ja, und dieser Song ist halt praktisch, äh, zu dem, also das Lied ist praktisch zu dem Lied geworden, was meiner Überzeugung am allerersten entspricht. Mhm. Und was ich auch aus voller Überzeugung jedes Mal mitsinge. Bei einem Konzert, wo ich es höre, und, äh, ja, das ist, äh, ja, das ist halt so. Also das ist, das Lied spricht mir aus der Seele und da gibt es ein paar andere Lieder noch, die auch so in die Richtung gehen. Ähm, ja, und das, äh, eins, eins der Neueren, dann muss ich das halt nochmal kurz off-topic werden, jetzt von diesem Lied, ist halt, mhm. wir hatten es ja neulich auch schon mal davon, bei einer unserer letzten Sendungen, ähm, gab es kurz die die Berichterstattung von mir von, von, der, von dem Konzert von Kraftklub ja. und ähm, Kraftklub hat dieses Lied auch gespielt und äh, auch da ist es natürlich wieder äh, mitgesungen und gefeiert und so weiter und so fort aus, aus, aus höchster Überzeugung und ähm, ja, die Band Kraftklub hat ein neues Lied äh, ein neueres Lied damals auch mit dabei gehabt von dem neuen Album und das heißt äh, Fenster jetzt Okay kommen, Jetzt kommen wir fast wieder zum ersten Ich wollte gerade sagen, ja Das ist jetzt nur Zufall äh, okay. Am Fenster hat nichts zu tun mit Fenster und, Okay äh, Obwohl man das jetzt vom Titel her nicht ähm, vermutet Das würde ich dir auch mal empfehlen, dir das mal anzuhören mhm. ähm, Geht es wieder genau in diese Richtung und ist halt aus, aus heutigen Aspekten ein bisschen beschrieben. Also bringt dieses ganze Thema, obwohl es ja zeitlos ist, also das Thema Ein Schrei nach Liebe ist ja heute wieder aktueller denn je. Und äh, das Lied Fenster von Kraftklub bringt das ganze Thema auch nochmal äh, aus, aus einem bisschen anderen Blick äh, mit. Und äh, Urlaub singt am Ende ein Stück sogar mit, also... Okay. ist, äh, ja, die, die zwei Songs mir unmittelbar nacheinander anzuhören, macht absolut Sinn. Ja. ja. Ähm, darf ich, äh, du musst nichts dazu sagen, wenn du nicht ja. möchtest, aber ist, ist, das der, ist das der Grund gewesen, warum du aus dem Osten weg bist, auch wegen dieser Einstellung der Leute, die dir dann auf einmal aufgekommen ist? Oder? Nicht der vorrangige Grund. Also der vorrangige Grund war halt, dass ich hier meine Freundin kennengelernt habe. Okay. Mhm. Aber es war... Eine sehr gute Fügung, sag ich mal, dass das dann auch noch funktioniert hat. Also ich wäre wahrscheinlich eh irgendwann aus dieser Gegend weggegangen, das stimmt. Mm. Und äh, ja, und so hat sich das dann sehr gut zusammengefügt, ja. Ähm, hast, du, hast du für dich irgendwie eine Erklärung gefunden, warum sich Menschen in so eine Richtung wenden können? Weil das ist ja nee. aktueller, denn nee. weiß, hast du nicht. Verstehe ich, verstehe ich nicht. Also okay. das ist absolut, das ist ein Punkt, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, bis heute nicht, wie man sich in so eine Denkrichtung geben kann. Also man kann ja dann auch nicht mal von Denkrichtung äh, sprechen wirklich, weil, wie gesagt, da habe ich es immer mit dem gesunden Menschenverstand und das, das kriege ich nicht zusammen, wie man so menschenverachtend sein kann und äh, sich in so eine Richtung bewegt. Das funktioniert hm. in meinem Kopf nicht. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Nach wie vor nicht. Du hast ja vorhin davon gesprochen, ähm, dass du selber gesagt hast, ähm, das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein könnte, weil man jetzt ähm, äh, weil sich nicht dem angeschlossen Ich finde trotzdem Respekt, finde ich von mir an dich, ähm, dass äh, du nicht in die Richtung gegangen bist, weil Gruppendruck ist immer sehr stark. Das kenne ich selber auch aus der Vergangenheit, wenn irgendwas mhm. ist. Ähm Stolz muss man nicht sein, aber meinen Respekt hast du auf jeden Fall dafür und ähm, krass, wie, wie unterschiedlich dann so Musik von jedem wahrgenommen wird. Äh, das Lied ist natürlich, gibt meine Ideologie auch wieder weiter, aber ich habe diese Kämpfe nie großartig haben müssen. Äh, hier im Westen äh, ist das nicht so stark ausgeprägt, dass ich jemals in die Richtung irgendwas... Ähm macht haben müsste, aber ähm, ich kann das Lied nur mit unterstreichen, alles, was darin ausgesagt wird, weil das auch meiner politischen Grundeinstellung jedenfalls in diese Richtung total wiedergibt, weil ähm auch ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich bin ein sehr offener, ähm, liberaler, auf jedem Mensch zugehend. Da kann auch noch sowas passieren. Auch in meiner Vergangenheit sind Sachen passiert, da würden dann Leute eher sagen: Okay, warum hast du dich nicht, ne, warum bist du nicht in die Richtung tendiert, weil es Blödsinn ist. Also, wir sind alle Menschen und das ist mir scheißegal, genau. wie die Leute aussehen, was ja. sie an was sie glauben, äh, mit wem sie im Bett liegen, ist mir wirklich richtig scheißegal. Und sowas regt mich heutzutage auch immer noch total auf, wenn ich also so ich ich nicht Ungerechtigkeit wie man, kriege. Wie man wie man, ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man andere Menschen als so so dermaßen abwerten kann, dass man Sachen Angst davor hat, regelrecht. Das muss ja Angst sein. Naja. Du? Das und, und, also ich, Du, du, du merkst es, mir fehlen da immer die Worte. Ich, das gerührt da halt, dass ich das einfach prinzipiell nicht verstehe. Also ich naja. ich kriege das im Kopf nicht zusammen, wie sowas passiert oder wie das wie man auf solche Gedanken überhaupt kommt. Ja, also ja ich finde dann halt auch krass, sowas im, im Umfeld dann zu erleben. Das kann ich mir halt. Das, das wäre so, als würden alle in meinem Umfeld auf einmal anfangen, an Scientology zu glauben. Und ich denke, so haben die ja alle hier ein Rad ab oder was? Ja. Ähm, das ähm, ja, muss schon hart sein, glaube ich. Also krass. Ja. Ähm, um mal. Von diesem politischen Thema so ein bisschen wegzukommen, kann ich nur, weil ich auch die Ärzte auch sehr gerne, ich habe natürlich einen anderen Angang an die Ärzte gehabt. Ja. Es war auch nicht unbedingt Schrei nach Liebe, was ich kennengelernt habe, das fiel so ein bisschen in meine rebellische... Anführungszeichen war nie großartiger Rebell, aber in die Zeit, wo ich auch, wie ich dir gesagt habe, aus der Gothic-Phase raus, die ich mit einem Kumpel hatte, wo ich das immer gehört habe, das auch in die Richtung gut passte, weil es Gitarren waren und dann auch noch so böse Sachen gekommen sind mit einer Spielfigur, die ich gut kennengelernt habe, Lara Croft, Tom Raider, Männer sind Schweine. Ah ja, da habe ich das natürlich klassischerweise über den Mainstream, weil ich da auch viel Mainstream gehört habe, so ein bisschen mitgelernt und ich habe auch gerade nochmal geguckt, welche zwei Alben, weil ich meine, ich habe zwei Alben gehabt, die ich ähm, Ja, das eine muss 18 äh, gewesen sein dann, ne? Wenn ähm, genau, 18 war. Genau, 18, das hatte ich gerade nicht gefunden, aber ähm, ist natürlich klar, 18 auch. Und das andere, ähm, boah, wo, wie lang, wo steht denn 18 in der Diskografie? Aber die zwei, die ich auf jeden Fall kennengelernt habe, sind, ähm, die ich auch viel gehört habe, sind einmal auch. Ähm, wo dann so Sachen drin sind, die ich immer geil fand, wie, ist das noch Punkrock? Ähm, äh, auch Die haben ja immer so eine Mischung aus... Äh, tief gehen sondern total äh, spaßigen Sachen auch Captain mhm. Metal obwohl ich nicht nie was mit Metal zu tun habe, ja. fand ich mega lustig ja. auch, ähm, ja. habe ich und Geräusch <lacht> <Das, lacht> und die ja. andere ist äh, Geräusch ja. Geräusch habe ich mir sehr viel angehört ja. ähm, da war auch dann natürlich sowas wie deine Schuld mhm. und ich glaube das nächste politische so Lied ja Genau. wenn ähm, also Sie haben, wenn ich, Sie haben äh, zwei, zwei Singles mal gehabt, die, die so richtig politisch waren. Das war eben Schrei nach Liebe und äh, Deine Schuld. Deine ja. Schuld, Genau, und Deine Schuld hat mich halt dann sehr berührt gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn ich mir so einen rauspinken würde, bin ich doch immer sehr bei den ähm, Sachen aus dem Häuschen, die Farin so geschrieben hat mhm. oder sowas. Richtig weil der ja so. auch sehr viele Überzeugungen hat. Äh, Bela macht auch gern auch lustige Sachen. Ich fand auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auf diesem Album auch mit da sowas wie Rock'n'Roll Übermensch. Ich weiß mhm. jetzt gerade nicht, ob das nicht von Bela ist. Das fand ich auch zum Beispiel auch das, ja. Gut Video. Sein, ja. Aber der macht Mega ja auch gerne mal so, äh, so, äh, naja, Horrorgeschichten, sage ich jetzt mal. Genau, Also so ein bisschen, genau. bisschen Horror an, an, an hat der Graf oder, äh, Genau, der Graf, auch sehr gut, ja. Ja, oder das, das Ding mit den Zombies, wo mir jetzt gerade der Titel nicht einfällt. Ja, genau. <lacht> ähm, und, ähm, ja, also für mich äh, waren die immer so eine Mischung aus, die haben tiefgründige Sachen, vor allem Schrei nach Liebe natürlich eines der tiefgründigen mit deiner Schuld auch zusammen, aber die haben halt auch so äh, lustige Sachen, die auch spaßig sind und ich habe ja gleichzeitig auch ähm, auch immer Sachen gesucht, die dann äh, Spaß mir bringen und ähm, da ging die für mich so in die Richtung auch und das jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, Fantafia habe ich zum Beispiel fast immer nur äh, aus spaßigen Gründen gehört, mhm. aber auch die fantastischen Filme, wenn die auch jetzt meiner meiner Songreihe nicht drin vorkommen, haben mich viel mit beeinflusst. Ja. Die haben auch so tolle Sachen gemacht. Ähm, ähm, ach, das Musikvideo fällt mir gerade nur ein, wo sie eine Beerdigung nachspielen, wo einer beerdigt wird. Mhm. Und äh, da gibt sehr tief. Und Thomas D. Sachen sind natürlich auch immer. Michi, Michi Beck in Hell. Ja, also Michi gab, Beck in Hell. Es gab ja, ja, das ja, das es gab ja also auch, auch, bin ich auch bei dir, also Fantastischen Vier bek bekleiden mich auch so ungefähr so lang wie die Ärzte, nie so exzessiv, aber da war ich jetzt zum Beispiel noch nie auf dem Konzert, würde ich aber gerne mal gehen und, äh, aber hast du natürlich auch so Dinger wie Tag am Meer oder sowas, wie, die dich dann äh, irgendwie dann immer wieder kleiden oder die dann auch immer mal wieder hörst, ja, und dann hast du auch da die, diese ganzen spaßigen Nummern, wo du dann halt denkst so der Picknicker und sowas, wurde dann ja. <lacht> Smudo das Lied ist auch ja. mega bescheuert. Also, es, ähm, ähm, Thomas D Sachen sind dann halt wieder total nachdenklich, ne. Rückenwind ja. oder sowas auch richtig krass ja. und ähm, die, die, die Bands haben ja, also Fantafier und Fantastischen fehlen hatte ich, glaube ich, in einer ähnlichen, also getrennt voneinander, aber sie gehen für mich in eine ähnliche Richtung, in zwei Fanta 4 verschiedene Musikrichtungen. Äh, Fantafie und Ärzte, Entschuldigung. Ja. ja. Ähm, ja. Die, die würde ich so, die haben mich auch, die, die höre ich auch jetzt auch noch gern zwischendurch. Also ne, alles beide und ähm, ja, ähm, krass. Aber es ist natürlich super interessant von dir zu erfahren, dass das natürlich auch dann Schrei nach Liebe natürlich auch mit ganz anderen Kontext gesehen werden kann. Und ich kann das natürlich auch dann nachvollziehen, dass, wenn das so in der, dass sich das dann auch so beeinflusst hat. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum, es ist ja das Gefühl, kriegt man so, dass im Osten im Landes dieser Radikalisierungsdrang irgendwie sehr hoch ist. Obwohl, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also... Ja gut, im Osten ist es halt Zeit. immer noch, äh, also ich weiß, weiß nicht, wie es jetzt momentan aussieht, aber ja. äh, es, es es gab gab zumindest die Zeit, also da wurde es sehr offen auch nach außen äh, dargestellt, eben halt äh, praktisch durch diese durch, durch diese Uniformierung, sage die ich jetzt mal, die da stattgefunden hat, also mit Bombejacke und, und mit Springerstiefeln und, und mit Klatzen und ja, äh, äh, äh, aber auch hier in der Gegend, wo ich jetzt lebe, äh, also jetzt hier Offenbach und äh, Frankfurt jetzt weniger, aber mhm. ich, ich arbeite jetzt zum Beispiel ein paar Kilometer weiter draußen und das ist da auch schon wieder eine ländliche Gegend und das mhm. Gedankengut ist da zum Teil so verankert, also das ist auch wieder erschreckend. Also und da wird es nicht so nach außen gekehrt, ne? Ach nö, Nazis sind wir natürlich nicht, aber ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber ne? Naja, der typische okay. Spruch, mhm. ja. Und äh, äh da wird es dann auch schon kurz Übel, wenn du da zum Teil einige Kommentare hörst, wo du denkst, äh, ui, ja, aber ähm, ja, ich muss dazu auch sagen: ähm, Heutzutage äh, geht das Thema mich auch noch viel näher an, weil auch bei mir im nahen Umfeld ich manchmal so, ähm, wenn so, so Sprache, die da benutzt wird oder Wendungen, wo ich dann denk, mein Freund. Du solltest dir ganz genau überlegen, mit wem du redest. Du weißt ja, oder besser gesagt, ich glaube, die Hörer müssen das durch viele Folgen ja auch, wofür ich arbeite. Ich arbeite halt für eine Hilfsorganisation, die auch für Leute, die Naturkatastrophen, aber auch Flüchtlingen hilft. Und ja. ähm, ähm, wenn, auf dem, wenn auf dem Mittelmeer Leute sterben, ja. ähm, dann versucht man dem DLRG hier in Deutschland zu erklären, dass die Leute, die ertrinken, nicht retten sollen. Da werden die den Vogel zeigen. Ja. Und denen ist dann auch scheißegal, wer ertrinkt. Und so sollte man das auch handhaben. Ja. Ähm, ich möchte aber hier kein politisches Statement abgeben, sondern einfach nur ich ja, ist ähm, manchmal ist manchmal gar nicht so verkehrt. Nee, nee, ist, also ich, ich, ähm, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass, und das ist jetzt auch nur Annahme, als auch wiederum in ländlichen Gegenden, ist von konser konservativ nach rechts manchmal kein so ganz großer Schrittbedarf leider bei manchen Leuten und das tut mir im Innersten Fremdlich weh. Das ist ja. Und, ähm, ich bin auch nicht jemand, der sagt, so, es muss alles toleriert werden oder sonst irgendetwas, aber ähm, meine Grundhaltung ist klar, dass ich eher offen bin für alles, wenn alles machbar ist. Und äh, die andere Variante zu sagen, nur weil derjenige anders aussieht und nicht in, aus, diesem, aus diesem Land kommt oder irgendwas anderes, oh, das, da tue ich mich ganz schwer. Da tue ich mich echt ganz schwer. Und ähm, ich habe hab diese Haltung auch nie abgelegt. Manche Leute machen ja eine kleine negative Erfahrung, und, und äh, daraus stürz, stützen die dann sozusagen die restliche Einstellung. Ja. Ich habe in meiner in meiner Jugendzeit, ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich habe in meiner Jugendzeit aus einem Missverständnis heraus von einem, ähm, ich, ich glaube, einem türkischen, ähm, türkischen Mann eins in die Fresse bekommen. Mhm. Äh, ich habe nichts provoziert, ich bin der pazifistischste Mensch, den es gibt. Äh, ich hätte jetzt aus diesem traumatischen Erlebnis einen, äh, hätte ich mir sagen können, die müssen jetzt alle raus. Aber ich denke mir so, ist ein Missverständnis passiert, ähm, das Leben geht weiter, warum soll ich jetzt anfangen, dann auf einmal, das ist die Angst, von der du sprichst, ne? Und äh, manche Leute kriegen auch nicht mal eins in die Fresse, sondern äh, die kriegen nie im Leben in, in Kontakt mit dann, haben aber einfach die unbegründete Angst und dass etwas passieren könnte, verleitet die zu solchen dummen Dingen. Und das verstehe ich nicht. Das, das, da bin ich auf deiner Seite. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, krasses Lied, äh, Steffen. Boah, tja. Ähm... Gut, dann ähm, bin ich jetzt wieder dran und äh, jetzt kommt etwas, Steffen. Ähm, du wirst nichts verstehen, was du jetzt. Du wirst wahrscheinlich den ja, die ich, Titel, den du jetzt schon gesehen hast. Ich den, bin mal gespannt, was das jetzt wieder ist, ja. Ja. Ähm, wir werden uns auch nicht das ganze Lied anhören. Ich verspreche es dir, weil wenn du es. Ich kann mir vorstellen, die Leute sind immer sehr schwer zugänglich für diese Art von Musik. <lacht> Ja. Weil es was ganz Spezielles ist und mich mit einer ganz speziellen Person verbindet. Wir hören jetzt alle zusammen, ich versuche es richtig auszusprechen, das indische Lied Chaya Chaya oder Chaya Chaya aus dem Film Dilce. Und danach werde ich mir erklären, worum es hierbei geht. Also viel Spaß. Mhm. Bei Chaya Chaya handelt es sich um einen indischen Song aus dem 1998 erschienen Hindi-Film Dilce. Und wer sich weiterhin für die indische Musik interessiert, der kommt an dem Komponisten a.r.raman nicht vorbei. Raman schreibt man in dem Fall R-A-H-M-A-N. Wer also weites Interesse hat, der sollte sich auf jeden Fall mal das Schaffenswerk dieses Komponisten anhören. Der hat viele Songs zu vielen Bollywood-Filmen, das indische Hollywood, beigetragen. Ja. Was war das? <lacht> <lacht> Gut. Das, ist das kann jetzt, ich, ich ja noch gar nicht. Das, kannst du, das ist auch gar nicht überraschend für mich, muss ich echt zugeben. Ja. Ich, äh, ich habe auch nichts sind, verstanden, Das tut mir leid. Ich kann leider kein ich Indisch, also Sie es ist sehr äh, Indisch für mich. Genau, ist es Indisch? ist Indisch, es ist richtig. Ähm, es müsste Hindi sein, wahrscheinlich mein indischer ja. Freund würde mich jetzt äh, äh, oh ja. richtig wahrscheinlich eine drüber ziehen. Und ähm, okay, dazu muss ich äh, ein bisschen was erklären. Es geht nämlich um Kreativität ein bisschen bei mir. Warum das Lied? Ähm, ich meine, ich habe vorhin bei den anderen Liedern ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ähm, ich vor allen Dingen. Äh, in meiner Findungsphase oder, ne, so in mein, in meinen wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, so ein bisschen, äh, mich auch immer so ein bisschen dem angenähert habe, was gute Freunde von mir drumherum gemacht sind. Ich habe glaube ich, von einem einen Kollegen jetzt erzählt, weswegen er so ein bisschen in the end drin war, ähm, dass der so ein bisschen Gothic-mäßig war, aber ich habe ähm, Damals in meinem, ähm, ich habe damals äh, Tennis gespielt, habe ich äh, jemanden kennengelernt, der wirklich einer meiner besten Freunde bis jetzt ist und immer noch geblieben ist. Ähm, der macht mittlerweile, äh, weil er so ein großer Film-Nerd ist, ähm, eine eigene Image-Filmfirma, ähm, ganz cool. Der äh, wollte also sein, seine Leidenschaft zum Beruf machen, äh, total äh, respektabel, dass er sowas macht und... Ähm, den habe ich ähm, damals beim Tennis kennengelernt und wir hatten immer freitags unsere Treffen, dass wir Tennis spielen waren. Okay. Das hat sich irgendwann darin verwandelt, weil dann der Tennisclub nicht mehr da war oder wir auch andere Sachen gemacht haben, dass wir uns ähm, vor, ähm, <lacht> vor einen Videorekorder gesetzt haben, also wirklich noch mit VHS mhm. und ähm, die Möglichkeit hatten, über einen Kassettenrekorder, meine ich war, das weiß das Test nicht mehr so ganz genau, haben wir manchmal nichts anderes gemacht. Also am Anfang haben wir Hörspiele selber gemacht und zwar auf Grundlage einer schrecklich netten Familie. Okay. Die Hörspielserie hieß die Herrmanns, hatte 100 Kassettenfolgen und bestand meistens daraus, dass wir uns gegenseitig irgendwie dumm angebrüllt haben. Ich bin froh, dass es das alles vorbei nicht mehr zu finden ist auf Kassetten. Ach oh, schade. <lacht> ja, ähm, mit Storylines, die so ein bisschen aus einer schrecklich nette Familie geklaut sind und sowas. Ähm, ich habe natürlich meistens die weiblichen Parts gesprochen, weil er eine männliche Stimme hat hat. Das ist, deswegen ist das auch immer so feststehen geblieben. Mhm. Und nach diesen Hörspielen haben wir gemerkt, wir wollen noch mehr machen und haben dann angefangen, Filme zu synchronisieren, okay. nachzusynchronisieren. Da er ein, hat er ein, also er ist hier in Deutschland geboren, aber hat indische Eltern, also auch immer nach Indien zwischendurch fährt, ist der indische Einfluss halt eben groß. Und was wir synchronisiert haben, sind vor allem, am Anfang vielleicht noch ein paar amerikanische Filme, und zwar nur so blöd synchronisiert, nur Blödsinn, ähm, haben wir irgendwann auch angefangen, indische Sachen zu synchronisieren, wovon ich natürlich auch von der Handlung keine Ahnung habe. Da gab es so ja überragende, ähm, überragende synchronisierte Filmtitel von uns, die hießen Grün und Blau finden ihren Weg, weil einer haben wir grün getauft und einer blau, also Völliger Nonsens, aber wir haben uns manchmal während der Aufnahme so kaputt gelacht, dass es das halt nichts anderes ist, als dass du eine Minute lang mich in einen Lachanfall hörst, während der Film weitergeht und dass das halt drüber synchronisiert ist. Ähm, und ähm, wir haben auch Filme gedreht, Kurzfilme. Ähm, das Erfolgreichste, was wir, glaube ich, jemals dann nachher, was daraus entstanden ist, dass wir für meine Heimatstadt Wipperfield, wo ich herkomme ursprünglich, das Stadtporträt machen durfte, in dem ich den Postboten spielen durfte, der von... Ähm, der von äh, Familie zu Familie fahren durfte und den einen Brief gebracht hat mit einem leeren Postkarton. Äh, Total dämlich. Also wo kommen die ganzen Briefe aus dem Himmel her? Also das war dann äh, sozusagen das, was wir als erfolgreiche Krönung in einem Verein gemacht haben. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Filme gedreht und zwar als wir Sin City gesehen haben, haben wir angefangen im Sin City Style Sachen zu drehen. Also äh, alles so kreativ, äh, wirklich kreative Köpfe ähm, hochziehen. Da habe ich auch angefangen zu lernen, wie es ist, mit anderen Leuten kreative Sachen zu machen. So wie wir beide jetzt Podcasts machen, ist ja auch eine Art von Kreativität. Vielleicht ein bisschen anders, aber auch so in die Richtung. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte eine Bollywood-Phase. Mhm. Und in dieser Bollywood-Phase, da ich ja jeden Freitag ihn gesehen habe, hat er mich mitgenommen. Das heißt, ich kenne nicht nur viele Bollywood-Filme, ich kenne auch viele indische Filme, die nicht aus dem Bollywood, also es gibt auch andere Filme, die nicht Bollywood sind, sprich, also Bollywood-Filme, ne, mhm. typisch, was man sich so denkt, Frau liebt Mann. Mann lieb Frau, es gibt Hindernisse meistens familiär. Man trifft sich in der Schweiz, man trifft sich in Deutschland, man trifft sich irgendwo anders in der Welt um schöne, farbenfrohe, äh, meistens in der Schweiz, weil da gibt es schöne farbenfrohe Einstellungen. Kannst du mal in die Schiffe mal gucken, es wird irgendwann immer in die Schweiz gegangen okay. und es wird und es wird vor allem gesungen. Ich glaube, der Film, der für, für Leute mal zwischendurch indische Filme populär gemacht hat, ist, ist natürlich Slumdog Millionär, mhm. ähm, wo auch Schauspieler, Schauspieler mit drin sind, die ich kenne, weil ich vorher schon original indische Filme geguckt habe, wie der ältere Mann, der in Slumdog Millionär dabei ist, glaube der Vater von, von, von einem Slumdog Millionär oder der Star, auf den der Slumdog Millionär scharf ist, Amitabh Bachchan, mhm. <lacht> der ist zum Beispiel dem hinterher. Und ähm, das, äh, den, äh, den ersten Film, den ich von ihm bekommen habe, der drei bis vier Stunden dauert, was ein kurzer indischer Film ist, okay ähm, nennt, heißt Dilce. Es geht im Endeffekt um eine Liebe von Mann zu Frau, aber ähm, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ist einer von den beiden, entweder Mann oder die Frau, irgendwie Terroristin. Und da, daraus ergaben sich noch ganz viele verquickende Handlungding. Dieses Lied allerdings begleitet die Szene. Man weiß nicht warum, sie treffen sich und auf einmal fängt das Lied an und sie tanzen auf einem Zug. Und es tanzen sehr viele Menschen auf einem Zug und es gibt eine ganze Zugfahrt, in der sie alle chaya, chaya, chaya sechs Minuten lang bis sieben Minuten lang äh, ähm, singen. Und ähm, dann war es um mich geschehen. Dann habe ich mit ihm sehr, sehr, sehr viele indische Filme gucken dürfen. Ich Und natürlich gibt es keine Synchronisierung davon. Das heißt, ich war der Depp, der unten drunter immer schön lesen durfte auf Englisch und mein Englisch war auch nicht so prall. Das heißt, ich habe die Hälfte der Zeit eigentlich nichts verstanden, aber die indischen Filme, die aus Bollywood so ein bisschen kommen, da ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die Handlung so ein bisschen Vorreiter gewesen. Und ähm, das ist das Lied, was ich am ehesten mit dieser Freundschaft, mit diesem mhm. tollen Kollegen verbinde. Ich finde es schade, wenn man älter wird, wie man merkt, dass man bestimmte Leute immer weniger sieht. Das ist vielleicht so ein, er ist selbstständig, er hat immer viel zu tun. Ich sehe ihn ganz selten. Aber wenn ich könnte, und aus meiner, aus meiner Zeit, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendhaftigkeit, könnte ich nochmal wieder eine Zeit rausnehmen, was die, wo wir zusammen vor einem Kassettenrekorder gehangen haben, um auf VHS einen Film zu synchronisieren, mhm. der schon schlecht ist, mit unserer schlechten Synchronisation. Ähm, ich glaube, er hat diese Filme auch noch. Ich müsste sie mir nochmal anschauen. Wir fanden uns damals mega witzig. Wenn ich sie mir heute angucke, denke ich mir einfach nur, Gott, <lacht> furchtbar. Und, ähm, jetzt noch ein Fun Fact zu diesem Lied. Ähm, weil dieses Lied ähm, wird einem bei einem Film begegnen, der bekannter ist, der auch gut ist. Ähm, falls du ihn gesehen haben solltest, ähm, wirst du ihn jetzt, wenn du ihn nicht gesehen haben solltest, mal mit anderen Augen sehen, wenn du das erste Mal gucken solltest. Kennst du den Film Inside Man? Mm, nee, glaube nicht. Gut. Es geht um einen äh, Bankraub, einen Heist, der ähm, geplant ist und in diesem Banküberfall ist schon ein Beispiel eines der Coup, dass sich die Geiselnehmer wie die Geisel verkleiden und dann rausgeholt werden und dann keiner weiß, wer ist Geisel und wer ist Geiselnehmer. Guck, guck dir ruhig Inside Man an. Okay. Das lustige ist, der Film fängt mit diesem Lied an. Okay. Dieses Lied, das so Sätze drin hat wie ähm, meine meine Geliebte gleicht einem edlen Duft, lasst uns in den Schatten der Liebe ziehen. Ich lese das jetzt gerade so ein bisschen vor, weil ich sonst keine Ahnung hätte. Siehst meinen Abend, meine Nacht, meine Universum. Ähm, dieses Lied fängt bei Inside Man, einem Thriller, an anzuspielen. Niemand würde dieses Lied irgendwie auffallen. Wenn du aber den Wenn du den Film Dilce gesehen hast, mit einer Liebesgeschichte, denkst du dir, das ist jetzt der unpassendste Song zu einem Thriller, weil du im Hinterkopf hast, wie Leute in bunten Gewändern auf Zügen tanzen, während das hier eigentlich Thriller-Atmosphäre rausgeben sollte. Und bei Inside Man wird halt so ein, äh, so ein, so ein, ähm, so ein, so ein, wie heißt es, Riesenrad gezeigt und es beginnt eigentlich schon so ein bisschen spannende, äh, spannende Musik. Äh, und ich habe den Film gesehen und habe gedacht, so, what the fuck, wann kommt denn jetzt der Zug? Wann kommen die Leute in bunten Gewändern? Total bescheuert. Also, das hat sich der, der Regisseur einfach nur gedacht, es klingt gut, ich nehme es einfach mal. Und deswegen ist mir das dann Jahre später nochmal aufgefallen. Und ähm, steht wirklich für eine Zeit von, ja, wenn ich könnte, würde ich mit diesem Typen auch gerne weiterhin so synchronisieren oder so Filme machen, aber wie das Leben halt immer so spielt, äh, dazu braucht man viel Geld und viel Elan. Ich bin halt einer, der jetzt äh, angestellt irgendwo arbeitet und er ist halt selbstständig und selbstständig heißt selbstständig. Deswegen hat er auch nie Zeit und. Ähm, so ist das halt, aber es war, es war eine richtig coole Zeit und da werde ich manchmal sogar nostalgisch, weil ich bin ein Mensch, der immer sich gerne kreativ an Sachen erinnert, ne? wenn irgendwann dieser Podcast nicht mehr existiert, was ja nicht passieren wird, <lacht> weil wir ja ewig leben werden, <lacht> ähm, dann wird es vielleicht auch eine Zeit geben, wo ich sagen werde, krass, Etage 13, das war schon echt mega kreativ, weil ich bin auch, ich habe früher, web ich glaube, ich habe es zwischendurch jetzt vorhin schon mal gesagt, ich habe früher auch Webradio gemacht und auch dieser Zeit denke ich immer so, da habe ich auch krasse Sachen gemacht. Das war auch eine coole Zeit. Ja. Ich bin nicht so der Typ, der sowas sagt wie, geil, ich habe so eine richtig mega Party gehabt, richtig bin abgestützt, wie Sau, ich habe gesoffen, wie Sau. Ich bin eher so ja der Typ so, geil, ich habe mit einem Kumpel von einem Kassettenrekorder gegangen, mit einem Free-Rekorder und habe dumme indische Filme synchronisiert. Ja, cool. That's my life. Ja. Finde ich auch cool. Ja, ja. genau. Also ich kann mir vorstellen, es ist nicht so deine Musikrichtung, das sagt meistens irgendwie keiner, oh, es ist ganz speziell, das? genau, es ist halt, ich verstehe auch gar nichts, also wenn mein Kumpel mir nicht sagt, was da drin vorkommt, dann ist das für mich einfach nur gute laune Musik. Bollywood-Partys, mhm. wenn man mal hingehen will, man kann richtig gut tanzen okay. und man ist sehr, sehr außergewöhnlich, weil man ist meistens der einzige Weiße im Raum, <lacht> <lacht> habe ich schon gehabt, okay, cool, ja, ja, um mal eine ganz andere Ecke jetzt vom sehr politischen äh, Ärzte nach ähm, ah, Indien. Bist du jetzt dran, Steffen? Ah ja, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt muss ich erst noch mal kurz gucken, was hat ich mit da gleich. Ah ja, natürlich. Ähm, das ist der Song, den ich heute kurzfristig nochmal ausgetauscht habe. Mhm. Ähm, Erlebt in dir aus dem König der Löwen. Gegen was hast du das nochmal ausgetauscht, bevor wir uns jetzt anhören? Was war davor nochmal drauf? Willst du das nochmal sagen? Ich weiß Nö, es noch nicht gerade mehr. Gut, dann haben wir erlebt in dir König der Löwen. Er lebt in dir ist ein Song aus dem Film König der Löwen, dem 32. Abendfilm-Zeichentrickfilm von Disney. Dieser Film hat sehr viele gute Lieder hervorausgebracht, darunter auch mit Mitwirkung von Elton John. Hierzu zählen wieder Lieder wie Der Ewige Kreis oder Hakuna Matata oder Ich will jetzt gleich König sein. Die deutschen Songs müssen sich hinter den englischen nicht verstecken. Und Erlebt in dir ist ein perfekter Abschluss des ganzen Films, bei dem es viel um den Kreislauf des Lebens geht, bei dem eine, die, das Schicksal eines äh, Löwenjungen, der seinen Vater verloren hat und er selber muss wiederum den Königsplatz seines Vaters einnehmen, erzählt wird. Puh, ähm, ja, hier bei uns beiden ist es jetzt gerade ziemlich, ähm ruhig geworden. Und ich könnte jetzt, müsste eigentlich an eine Vereinbarung aus einer unserer, We aus unserer Weihnachtsepisoden zurückführen. Wir wollten doch nicht mehr darüber sprechen, weil wir auch beim letzten Mal schon in, falls du dich noch erinnerst, Steffen, ich glaube, es war vor zwei Jahren in dem Hotelzimmer, in dem ich, ähm, haben wir damals die unsere Lieblings-Disney-Filme, glaube mhm. ich, besprochen. Ja. Und haben auch damals schon angefangen, an diese eine Szene zu erinnern, ja. die natürlich auf dem Lied, was wir jetzt gehört haben, erlebt in die aus König der Löwen fußt. Ähm, ja, ich... Ich muss mich, glaube ich, gerade noch ein bisschen sammeln, um zu wissen, was ich erzählen möchte. Ähm, fang doch mal an. Warum ist es? Warum hast du dir diesen Song ausgesucht? Ja, es hat natürlich sehr viele Gründe bei dem Lied. Also ähm, es ist zum einen ein Lied aus meinem absoluten Lieblingsfilm von Disney und äh, das hat mir ja schon. Und ähm, es ist zeitgleich eines der kraftvollsten Lieder aus dem ganzen Film. Und es hat für mich so eine äh, sehr früh eine ganz emotionale Bedeutung gehabt, weil ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber äh, ich glaube schon, äh, mein leiblicher Vater ist ja gestorben, mhm. als ich Kind war und äh, also ver verunglückt und ähm, gut, es war jetzt so, dass ähm, meine Eltern schon zu dieser Zeit getrennt lebten, also geschieden waren und ich hatte auch schon wir hatten, also ich, ich hatte schon bei meinem Stiefvater mitgewohnt und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte auch sehr wenig Erinnerungen an meinen leiblichen Vater, weil die Trennung quasi passiert ist. Da war ich so drei, vier Jahre, da fängst du gerade erst an, äh, dich zu erinnern an gewisse Dinge. Und natürlich habe ich äh, trotzdem einige Fragmente im Kopf gehabt, äh, leichte Erinnerungen und naja, und äh, dann erfährst du irgendwann mit sieben Jahren oder so, dass dein leiblicher Vater gestorben ist. Und äh, ich meine, das wusste man ja auch vorher, dass es den gab, und weil die Erinnerungen waren ja da. Und äh, dann gucke ich irgendwann den Film König der Löwen und dann läuft dieses Lied, ich glaube aber, ich weiß es gar nicht, im Film ist es gar nicht mit Text, meine ich, oder? Mhm. Es ist, äh, ist da ist es jetzt nur so eine äh, da ist es nur die nur in Anführungszeichen die Szene. Ähm, ja. Ich wo, meine ja, ja wo sie wo er in die, in die Wolken guckt und dort praktisch mit seinem Vater nochmal spricht. Und ähm, äh, irgendwann schenkt mir meine Freundin äh, das Musical oder so, also wir fahren dahin nach Hamburg und auf einmal haben die da Text drunter gelegt und das spricht mir so aus der Seele und ich fange da Rotz und Wasser anzuholen das ist, es ist das bricht nur aus mir raus ja. und ähm, so geht es mir seitdem immer bei diesem Lied weil äh, das hat das, diesen Mehrwert hat dann halt das Musical weil ähm, ja das beschreibt ja nochmal so vieles irgendwie und äh, irgendwann hat mir meine Freundin auch nochmal äh, ja, Bilder aufgetrieben zu einem Geburtstag von meinem Vater und mir und du äh, erkennst ja, so viele so viele Ähnlichkeiten rein optisch ja? und äh, allein aus dem Grund ist, ist, ist das mein Lied ohne dass ich es vorher wusste also wie gesagt ich habe das damals in, den, in dem äh, in dem Film gesehen und schon da war es so meine Lieblingsmelodie ja? Weil die Melodie allein ist, es ist, ist, ist so berührend und, äh, und jetzt kommt noch dieser Text dazu und äh, ich habe jedes Mal Gänsehaut und so das ist das ist ein Song, den werde ich auch nie vergessen. Der bekleidet mich jetzt, wie jetzt seit wie vielen Jahren seitdem ich das Musical das erste Mal gesehen habe. Und ich meine, ich hätte den Song auch irgendwo vorher schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, als sie da so, eine, so einen Teil davon äh, aufgeführt haben. Und äh, ja, also, ist unbeschreiblich ja wie der Song passt. Ja. Okay. Ähm, ich ähm, Wir haben ja schon auch darüber gesprochen, dass ich mit dir ja gesagt habe, dass es auch einer die Blickens ähm wenn ich sogar filme ist also nicht nur die filme von ähm, ja, ja, klar. Ja. disney ähm, weil es auch einer der ersten filme ist die ich bewusst gesehen habe ähm, ich meine sogar dass einer meiner geburtstage da ist glaube ich könig der löwen rausgekommen damals im kino und dann ist es super wenn du mit einer bande von äh, gleichaltrigen im jungen alter dann äh, in ein kinofilm gehst und dann direkt auch schon nah am wasser gebaut bist, bei solchen sachen ähm, versuchst du natürlich dann zu verstecken dass du die ganze heulen müsstest aber wenn ich jetzt ob das egal ob das das musical ist auch da habe ich, wir haben jetzt auch die Musical-Version gehört, auch da habe ich ähm, Rotz und Wasser geheult. Und ähm, das, das Lied ist natürlich, ähm, also wenn ich, ähm, ich bin überhaupt nicht religiös, aber es gibt so bestimmte Mechanismen, die, die ich glaube auch, ähm, die das Lied so wieder gut wiedergibt, die ich so kenne. So dieses, ob nur es ein R ist, wie jetzt, wenn du für dich selber sagst, sozusagen dein Vater. Oder ähm, für mich ist das universell, für mich ist das auch geschlechtsunabhängig. Ähm, für mich geht das auch, sie lebt in dir. Denn ähm, ich habe nicht wie du, meine Eltern leben noch, beide. Ähm, aber mich hat es zum Beispiel, ähm, das Lied, wenn ich auch wenn ich jetzt gerade gehört habe, erinnert es mich an eine ähm, Zeit, äh, wir haben bei meiner Oma gelebt. Und ähm, meine Oma sozusagen bis... Ähm, zum Tod sozusagen begleitet, wir haben dann so lange dort gewohnt und ähm, ja, ich hatte nach äh, ihrem Tod eine schwierige Zeit, das war der erste Mensch, den ich äh, verloren habe und das ist nicht immer, ähm, die Verwandtschaft von meiner äh, Mutter, meine Mutter ist die jüngste von äh, ihrer Familie, alle anderen sind älter, sind mittlerweile auch ein paar weitere gestorben ähm, aber mit ihr, äh die hat mich ziemlich viel begleitet und äh das ist dann äh, schwierig. Und wenn ich dann so ein Lied wieder höre, dann kommt das alles wieder hoch. Und ähm, ja, das ist. Ich kann ja total verstehen. Wir haben beide ja schon wieder hier angefangen zu weinen. Und ähm, wenn das ein Lied sowas mit dir schafft, dann muss es ein richtig gutes Lied sein. Und in, im Film ja selber hat es ja den allergrößten Sinn. Also das ist ja. Wenn, wenn der kleine Simba hoch, oder der große Simba, weiß gar nicht, großer kleiner, weiß jetzt gar nicht, äh, in den Himmel guckt und gesagt wird, dass dein Vater in dir lebt, ähm, dann ist das ja nichts anderes als das, was wir jetzt auch machen. Ähm, wir haben alles von unseren Eltern mitbekommen oder von Personen, die uns nahestehen, ob es nun Erziehungsdinge sind oder sowas. Und bei mir ist es so, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir wichtig sind, die jetzt schon tot sind, die leben halt so eine Art Stimme in meinem Kopf, die mir was mitgegeben haben. Das klingt jetzt so ein bisschen schizophren, aber diese Menschen geben dir ja irgendwas mit auf den Weg, was dir wichtig ist. Und das ist für mich das, was dieser Song so ein bisschen ausdrückt. Und das hat ja Mufasa auch in, in König der Löwen ja auch nicht anders gemacht mit diesen Ratschlägen, die er ja. am Anfang gegeben hat. Und ähm, deswegen ist das auch so ein, ja, ich kann nicht total verstehen, dass das ein mega krasser Song für dich ist. Ja. Mhm. ja. Puh. Ja. Das, das, ja, das ist wirklich das Schlimme. Wir haben ähm, uns äh, zwischendurch gerade gesagt, dass wir für heute ähm, mit unseren ersten ähm, vier bei mir, glaube ich, und fünf bei dir Songs durch sind. Ich kann euch aber schon mal teasen, dass auch bei mir, wenn wir jetzt mit meinem Song weitergemacht haben, es nicht besser geworden wäre. Okay. <lacht> aber nicht im Sinne von emotional, sondern vielleicht eher ähm, im Sinne von äh, schwierige Zeit. Ähm, okay. Weil ich habe sogar auf, meinem, auf meiner Playlist einen Song draufgetan, der ähm, ich habe auch Songs draufgetan, die ich eigentlich abgrundtief hasse, aber die leider das wiedergeben, was ich in der Zeit erlebt habe. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Wir, Steffen und ich haben gesagt, dass wir jetzt hier einen Schlusspunkt setzen. Und ähm, ich glaube, wir haben aber auch schon mit den ersten Songs, die wir jetzt alle miteinander gegeben haben, auch, glaube ich, so eine kleine Einsicht gegeben, dass Musik vielfältig sein kann. Es kann Party sein, es kann viel Gefühl überbringen, es kann wie jetzt zum Schluss auch mal sehr, sehr ernst werden. Und ja, aber der Song ist ja trotzdem irgendwie... Positiv dies erlebt in dir. Er, er macht nostalgisch und auch traurig, aber er sagt ja auch, dass, es, dass du da sozusagen weiterträgst. Und hm. das ist ja vielleicht doch ja. wieder versöhnlich zum Schluss, oder? Ja, ja, ja, auf jeden Fall ja. Ja, klar. Ähm, ja, äh, Steffen. <lacht> ähm, <lacht> ja Schwierig jetzt dann rauszugehen, aber ähm, ähm, ich, ich muss jetzt schon mal als Zwischenfazit sagen, ja. ich ähm, fand es jetzt schon mal, ich genau das ist das, was ich mir erhofft habe. Ich habe dich durch deine Songs ein bisschen besser kennengelernt und habe auch Seiten an dir kennengelernt, die ich gar nicht wusste. Also das mit deinem Vater wusste ich jetzt nicht. Ähm, und ähm, krass, schön, dass du das auch mit mir und mit uns hier allen geteilt hast. Und ähm, ja, ich habe, ich glaube, bei mir kommen später noch. Ein paar Sachen, die, der, da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das so mit rüberbringe. Aber interessant auf jeden Fall. Und mh, ich freue mich, wenn wir weitermachen auf jeden Fall. Die, die restlichen Songs, die noch ja, kommen werden. Gerne. Ich freue mich. Wie drauf. siehst du da? Du freust dich auch drauf, super. Ja. Dann, ähm... Ja, nee, ich finde es, find es auch sehr, sehr, äh, Ja, sehr interessant, was was da immer so hinter den Songs steckt. Äh, auch auf deiner Seite. Ähm... Mhm. Bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Ähm, <lacht> und, ähm... Ja, nee, also ich habe dann heute schon tatsächlich mal ein paar Songs reingepackt, die... Mir sehr wichtig sind und, äh, Ja, wie gesagt, es, es hätten noch ein paar mehr sein können. Aber, ähm... Ja, wie gesagt, wir machen ja mit den Nächsten noch weiter mit den... Genau. Und, äh, ja. Dann... Okay. Wir Gut, dann bleibt uns jetzt auch nichts anderes mehr übrig, als ähm, für diese Folge erstmal sozusagen schön, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ich würde mich vor allem persönlich auch darüber freuen, weil das jetzt wirklich so ein Experiment ist. Mhm. Wenn die Leute, die sich das bis jetzt hierhin angehört haben und das schön finden und interessant finden, das Format dann nochmal zu sagen, hey, hört euch das an, ähm, das liegt mir wirklich am Herzen, das meine ich jetzt ernsthaft, weil ähm, ich finde das super interessant und ähm, ähm, uns auf jeden Fall ja. mal, wie ihr das gef gefunden habt und äh, ja, ich, ich, ich entschuldige mich ein bisschen für mein Gestammel heute, äh, das ist äh, alles äh, nicht ganz so einfach, wenn man dann doch mal so ein paar emotionale Dinger mit rauskloppt und äh, ja, da, ich glaube, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Hat, ich glaube, das ein ist total ein verständlich. durcheinander und äh, ihr wisst es, also wenn ihr uns schon länger zuhört, mir fällt das, mir fällt das mit, dem, mit dem Flüssig sprechen und so eh nicht so einfach. Und deswegen mache ich ja auch sowas, damit so ein bisschen äh, eine Therapie stattfindet, eventuell. Und äh, ähm, nichtsdestotrotz, heute äh, bitte ich da nochmal ein bisschen mehr Nachsicht zu haben, weil das einfach äh, Themen sind zum Teil die doch sehr berührt haben, wie ihr ja sicherlich auch gemerkt habt. Und äh, ja. Ich, ich glaube, du musst dich gar nicht entschuldigen. Ich glaube, das kann man total nachvollziehen. Will ich will mich dann nur ein total bisschen... Erklären. Okay. Ja, ja. Ey, du, ich habe wahrscheinlich heute und jetzt zum Schluss auch sehr viel gestammelt, aber manchmal berührt es einen so sehr und da sieht man ja, was Musik in einem anrichten kann. Mhm. Ähm, mich würde auch interessieren, wenn es andere Leute gibt, die es gehört haben, die gerne auch unter den äh, Beitrag einfach mal drunter schreiben, was sind eure Songs, die ihr mitnehmen würdet. Macht eure Liste drunter. Besucht unsere Playlist, die ist jetzt schon vollständig, ihr könnt also den Rest der Songs auch schon hören. Ähm, und diese Playlist heißt, gut, wenn ich noch ein König der Löwen drin bin. Aber ich würde würd würd noch gar nicht die nächsten Songs verraten. Ich würde tatsächlich eine zweite Playlist machen. Äh, oder ich kann die auch wieder runternehmen, die ich genau. bis jetzt gemacht habe, aber ähm, ich hab, man weiß ja nie, wie lange das dauern wird, aber ihr findet die auf jeden Fall zum jetzt schon genau. nachhören, die wir bis jetzt gemacht haben, auf Etage ja. 13 Songs ihres Lebens. Ähm teilt uns, äh, sagt, dass es diesen Podcast gibt. Äh, wir würden uns freuen und äh, ohne jetzt noch lange Werbung zu machen, ähm, wünsche ich euch allen da draußen äh, viel Spaß. Hört Musik, äh, ja. hört Musik, die euch was bedeutet und äh, Steffen, du hast genau. das letzte Wort. Äh, ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr kurz Bescheid gebt, <lacht> <lacht> <lacht> was so eure Songs äh, des Lebens sind. Ähm, Gerne auch Empfehlungen von Songs, die, wo ihr euch sicher seid, dass die vielleicht auch Basti oder ich noch nicht kennen, weil wir entdecken auch sehr gerne Neues. Und äh, auch dazu werden wir zu irgendeiner späteren Zeit nochmal kommen, äh, was so die Entdeckungen angeht. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir dieses Thema mal hatten. Ich weiß, es äh, ja, hat sich jetzt schon länger in unseren äh, Köpfen äh, hingezogen. <lacht> Und äh, ich habe mich dann aber jetzt, wir haben jetzt gerade Sommer und es ist, ist auch gerade so ein bisschen die Festivalzeit und den einen oder anderen Song ver verbindet man dann vielleicht doch so auch mit, mit so einer Festivalzeit, äh, von denen jetzt heute waren jetzt nicht so viele dabei, aber Schrei nach Liebe zum Beispiel ist so ein Song, der auch ganz gut bei Festivals funktioniert und ähm, ja, deswegen war ich ganz heiß auf das Thema irgendwie jetzt <lacht> und ich, hatte ja, nee, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Angst und Bedenken, weil, äh, wie man auch merkt, äh, da dann immer die passenden Worte zu finden, ist halt dann auch nicht so einfach. Und, äh, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil man dann doch auch mal bei sich selber nachguckt, äh, welche Songs einen jetzt so schon das ganze Leben oder schon sehr lange bekleiden. Und dann auffällt, oh doch, das sind schon einige. Ja. Mm. Stimmt. Na gut. Dann äh, wünschen dann, wir euch etwas. liebe Hörer, <lacht> genau, ja, hört viel Musik <lacht> und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Juhu, tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage oder auf Twitter at die 13. Etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die 13. Etage. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.